Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 366. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gute, gute, hallo. Der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und Frau Alex. Masche. Sie hat den Weg mal wieder gefunden. Es ist so schön. Ich, ich habe dem Basti den Stammplatz abge, äh, abgeluchst. Ja, Basti muss sich äh, erholen von einer herben äh, Niederlage in äh, FIFA, die auf YouTube dokumentiert wurde und äh, ist deswegen heute nicht, ab, nicht anwesend, sondern sitzt zu Hause und weint in sein Kissen oder sowas ähnliches und deswegen ist Frau Alex heute hier und wir sprechen über... Aktuelle Spieler über Torhüter und vielleicht auch über ehemalige Spieler. Da waren gerade eben schon die ersten Forderungen im Chat. Man sollte doch über bestimmte ehemalige Spieler reden. Wo du Torhüter sagst, ich wollte es gerade eben sagen, ich bin der, der Renault des äh, Podcasts. Wow. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, ich hoffe, er hat auf der mit Bank gesessen, es wird ein Platz frei reingekommen. Mhm. Okay, Leistung gezeigt, da bin ich mal gespannt. Vielleicht Leistung genau, Oh, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, ob er Leistung gezeigt hat, ja oder nein. Ja, ja ich ja, habe da, hab da, dann ja, auch... Da. Lasst uns aber doch erstmal, wir müssen die ähm, vergangenen beiden Spiele noch so ein bisschen aufholen. Und zwar fangen wir mit dem Euroleague-Spiel an gegen Vitoria Guimariš. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ist mir auch relativ äh, wumpe, was wir am Ende mit einem glücklichen 0 zu 1 oder verdienten 0 zu 1 für uns rausholen oder nach Hause fahren konnten. Marvin, ihr wart vor Ort. Wie war da ja. so die, die Lage? Ja, die Lage war ähm, gut. Also eigentlich war die Stimmung positiv. Wir, ich war jetzt noch ein paar Tage da. Portugal ist ein wunderschön, wunderschönes Land, muss ich sagen. Die Leute waren extrem freundlich. Hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Ich bin dann, weil ich die ganze Zeit in Porto bin, dann an dem Tag dann nach Guimarães gefahren. Ähm, dort kleine Wanderungen gemacht, mehr oder weniger. Wir sind haben uns im Stadtzentrum getroffen, was echt wirklich relativ kleines. sind dann ähm, ja mit verschiedenen Eintracht-Fans ein bisschen ins Gespräch gekommen, ein bisschen gebabbelt, ein paar Stunden gesessen, ein Bierchen getrunken, äh, was gegessen und dann sind wir, irgendwann haben wir halt äh, den Marsch zum Stadion gemacht. Es ist halt echt mega lustig, es war voll klein. Also keine Ahnung, du bist halt durch, ja, so ein größeres Dorf dann im Endeffekt gelaufen. Aber alle waren eigentlich freundlich, haben gewunken und dann war, sind wir am Stadion angekommen. Es verzog sich so ein bisschen, beziehungsweise zog sich ein bisschen zusammen. Ja, im Stadion selbst, ja, kennt man, dass es ja auch ein Stück weit zur Ausschreitung gekommen ist, die uns leider wahrscheinlich äh, Nachteile bescheren werden. Also darüber werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche, übernächsten Woche mal sprechen. Ja. Wenn es ein bisschen klarer ist, äh, welche Konsequenzen das hat, gehe davon aus, dass zumindest das Lüttich-Spiel davon negativ betroffen sein wird. Ähm, wir wissen um, um die Schwierigkeiten, die es bei in beiden Fanlagern gab. Ich habe ja auch viel auch jetzt schon bei Fußball 2000 gesagt dazu. Äh, was mich ein bisschen geärgert hat, war die ne, zum einen die Tatsache, dass... Ähm, die Portugiesen einen Fan, einen Ultras-Block direkt neben unserem hatten. Das hat mich ein Stück weit irritiert. Das macht man normalerweise nicht. Und lustigerweise können diese Ultras nicht mit den anderen Ultras. Deswegen saßen die so weit weg. Ähm, okay. Also das scheint ein spezieller Block gewesen zu sein. Wie gesagt, dann kam es zu Aber ja, haben die im immer Sinn. ihre Plätze hm? da? Oder war das eine Besonderheit zum eintracht -Spiel? Weil das ist Als ja eine Situation, die du eigentlich in jedem Spiel heraufbeschwörst, wenn du die beiden Fanlager so dicht genau. zusammensetzt, keinen Puffer dazwischen packst, das muss doch bekannt sein. Also, egal wer da kommt. Also uns wurde gesagt, dass die immer getrennt voneinander sitzen. Also du hast die große Gegentribüne, also die Tribüne, die uns äh, gegenüber war und dann hast du diesen einen Block. Ob der jetzt immer genau da ist oder normalerweise woanders im Stadion, das kann ich hier nicht sagen, aber der ist definitiv nicht bei den Fans, ähm, die du gerade ausblickend gesehen hast. Also das war ein Stück weit echt ein Problem. Dann ist es halt dementsprechend zu unschönen Szenen gekommen, darüber brauchen wir nicht sprechen. Das ist auch äh, dementsprechend klar. Ähm, ich interessanterweise, das hatte ich heute erst mitbekommen, gab es auch unter uns, weil wir im Oberrang waren, auch unter uns irgendwelche Tummeleien und, ähm, ja, problematischen Szenen, die sich negativ jetzt wahrscheinlich auswirken, das war mir gar nicht bewusst, weil ich nicht nach unten gucken konnte, weißt du, weil wir Oberrang, und da sehe ich nicht, was unten passiert, anscheinend war da unten auch was, ja, ist halt im Endeffekt alles scheiße, ich glaube, uns ist allen ganz klar, ähm, so Sitzschalen werfen macht halt niemand glücklich und das ist auch, ich brauche jetzt die Schuldfrage an nicht stellen, das ist halt einfach negativ für den Verein und auch für die Fans. Das ist halt schade. Vom Spielerischen her muss ich leider auch sagen, war das eine sehr dürftige Angelegenheit. Ich bin nur froh, dass wir trotzdem mit drei Punkten rausgegangen sind. Es war wirklich eine der schlechtesten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Das erstmal dazu. <lacht> also das ist erstmal, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ihr werdet das Spiel ja auch verfolgt haben, oder? Ja, ja, ähm also, ich überlege jetzt gerade, wie ich da sinnvoll anfange, aber im, ja, also du hast schon recht, es war jetzt nicht das, was man sich spielerisch irgendwie da jetzt gerne irgendwie noch dreimal später über, volle, über die volle Länge irgendwie anguckt. Also es war schon, wie hatte ich es ja schon aufgeschrieben, viel Kampf, wenig Ertrag. Also ich glaube, Kampf beschreibt es recht gut. Das war halt eher so Geacker auf beiden Seiten. Das war jetzt kein schöner Fußball, den man sich da irgendwie... Ähm, anschauen konnte. Aber auch muss man dazu sagen, es waren halt schon irgendwie alle motiviert, gerade die beiden vorne im Sturm, in Silva, Paciencia, die waren halt schon einfach sehr motiviert, weil die natürlich auch vor heimischer Kulisse da gespielt haben, viele Familie von denen auch im Stadion da war, also der Wille war schon da, aber spielerisch war das eher so, boah, hätte auch irgendwie so ein Freundschaftsspiel am Anfang der Saison sein können. Ja, das ist äh, für mich auch super schwierig jetzt einzuschätzen, weil das Einzige, was ich schauen konnte, ich saß noch im Flieger und als ich ah, gelandet bin, okay. dann gleich geschaut, ähm, wie, wie ging es denn hier überhaupt aus und etc. Eben so ein bisschen die Berichterstattung, dann die Zusammenfassung, die ja leider nicht sehr viel hergegeben haben. Das Einzige, was Aber man ja, weil so… Das, weil das Spiel halt auch nicht viel hergegeben hat, also… Okay, also das, das passt dann schon. Das Einzige, ja, ja. was mich gefreut hat, ist, dass wir mal aus einem aus dem äh, ja sozusagen wichtigen Instrument eine Ecke ein Tor gemacht haben. Mich hat es auch super gefreut, dass er einen Dicker getroffen hat, ja, da muss ich stimmt. wirklich sagen. Sehr cool und er ja auch, glaube ich, die zweite Chance noch vorbereitet hatte von, ich glaube, Silva war der Abnehmer dann, der leider das äh, den Ball nicht mehr verwerten konnte. Ja. Trotzdem... Für mich natürlich dann sowas, wo ich gesagt habe, wow, ein Dicker, mal wieder ein geiles Spiel, cool. Vielleicht ist das jetzt die Trendwende. Wir kommen ja dann gleich nochmal zum äh, Bremen-Spiel. Anscheinend ja leider nicht. Äh, scheint ja doch nicht äh, sich ganz in Kader spielen äh, zu können. Aber wie gesagt, hat mich sehr gefreut und dementsprechend äh, war das für mich zumindest der Lichtblick, den ich aus der Zusammenfassung sehen konnte. Ja, mehr. mehr ich glaube, damit ich da hast du den Lichtblick auch, auch schon komplett erfasst. Also was mich halt dabei noch ein bisschen gefreut hat, war, dass äh, das Rennen halt mit einer mit einer zu Null hin oder mit einer weißen Weste angefangen hat. Freut mich für ihn auch, dass ein Dicker das, das Tor gemacht hat. Das waren halt die beiden, die jetzt komplett außen vor waren, reinkamen und eigentlich direkt äh, ein, ein, ein Stück dazu beigetragen haben. Ähm, wobei, aber bei Ronne muss man halt auch sagen, der hatte auch nicht, also das war jetzt auch nicht ultra gefährlich, was da, was da irgendwie zurückkam. Ne? Also es war von beiden Seiten ein wirklich lahmes Spiel, pf, ideenlos äh, an, an vielen Stellen. War schon, war schon harte Kost. Also ich glaube, Gubi Marisch hat irgendwie in der zweiten Halbzeit exakt ein einziges Mal auf unser Tor geschossen. Alle anderen Torschüsse waren komplett in der ersten Halbzeit. Also von daher, da war halt auch einfach wirklich nicht viel. Ja. Nee, das ist halt das Ärgerliche, weil du hättest ja eine ganz, ganz leicht das Spiel mehr an dich reißen können. Das war nicht wirklich so, als wären sie jetzt mega gefährlich gewesen. Nee, waren sie Aber nicht, das überhaupt hat, nicht. Das hat mich halt auch ein Stück weit einfach wütend gemacht, dass du es halt nicht geschafft hast zu sagen, okay, wir dominieren ein Stück weit das Spiel, wir gehen, ähm, wir gehen anders zu Werke. Da war sehr, sehr viel Stückwerk und das Problem ist, dass du keine Spielidee so wirklich gesehen hast. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die sind so mit 70 Prozent hier zu gegangen. Hat natürlich auch am Ende gereicht, war aber natürlich für das Spielkonzept und auch für die Ansehnlichkeit nicht großartig von Vorteil. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, immerhin haben sie drei Punkte geholt. Ich war dann trotzdem natürlich zufrieden, dass der Trip, den ich nach Portugal gemacht habe, auch mit drei Punkten vergoldet wurde. Ja, ja muss geil. ja nicht immer schön sein. Die du hätte es auch noch viel deutlicher mitnehmen müssen, wenn Kostic aus... 90 Zentimetern Entfernung, <lacht> <das> Ding <lacht> nicht irgendwie dem Torwart an die Hand köpft. Ja, passiert, ne? Ja, war halt schon sau ärgerlich. Also. Naja, wobei, also hier finde ich eigentlich, dass ne, man eine Chance vergeben kannst du machen, aber in dem Spiel waren auch einfach wenig Chancen. Ja, das ist richtig. Und da verstehe ich lag's aber, denn? Also Alex, woran, woran lagst? Haben die Außen nicht funktioniert oder hat einfach das gesamte Mittelfeld irgendwie nicht so äh, Zugriff bekommen? Weil, wie gesagt, ich Für konnte... Für mich haben wir. Für mich haben wir viel zu defensiv gespielt. Also ich glaube, das war auch der Aufstellung geschuldet, weil du hast mit Fernandes, den Zerstörer, du hast einen Rode, der zwar mittlerweile ein bisschen offensiver agiert, aber eigentlich auch ein typischer Sechser ist. Du hast mit So jemanden, der ja, eigentlich auch eher der Sechser ist. Also das sind alles keine Kreativspieler. So, und dann hast du, dann hast du auf den Außen einen Kostic und einen Durm. Ein Durm ist auch aus meiner Sicht eher ein defensiv angehauchter Spieler. So, und dann hast du einen Silver und einen Paciencia da vorne. Ähm, mhm. Silver läuft sich mit dem Kostic oft noch ein bisschen über die Füße. Ähm, auch Paciencia und Silva im, im, äh, im 16er behindern sich beide gegenseitig oft. Aber du hast da halt jemanden, der, also da fehlt dir halt jemanden, der den Ball dahin bringt. Ja, okay. Das heißt, im Endeffekt wurden die die Stürmer nicht so wirklich bedient und außerdem haben sie sich selbst noch auf den Füßen gestanden, okay? Genau, da, da, da fehlt mir, mir fehlt da halt auch so ein bisschen das kreative Element. Also ich glaube, er hat es nachher auch auch selbst gesehen, weil die Einwechslungen, die er gemacht hat, mit äh, Kamada kam rein, Da Costa kam rein und Dost kam rein. Das wäre halt auch genau das gewesen, was ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Ähm, also aus meiner Sicht kann man auch in so einem Spiel auf einen Fernandes, der halt wirklich, also das ist halt echt so ein Zerstörer-Fußballer, mhm. auf, auf so jemanden kann man in so einem Spiel vielleicht mal verzichten und versucht mit Rode und So im Wechsel so ein bisschen die Sechs abzudecken und das Ganze nach vorne offensiver zu gestalten. So Und dann mit einem Kamada vorne rein, der vielleicht mal ein bisschen an Kreativität irgendwas noch bringen kann, da, da bist du auch ganz anders aufgestellt. Und dann für mich ist halt sowieso ein ein großes Fragezeichen an der Personalie und, und das ist Dani Da Costa. Der, der war letztes Jahr einfach in jedem Spiel dabei, der hat gebrummt ohne Ende und scheint es dieses Jahr schwer zu haben, seinen Stammplatz verteidigen zu können. Und da frage ich mich, woran das liegt. Klar, Rotation, aber ein Kostic spielt weiterhin auch jedes Spiel. Ja, stimmt schon. Ja, und, und also aber, klar ist da noch ein bisschen Leistungsunterschied zwischen Da Costa und Kostic, aber ähm, ja, generell sehe ich halt ein Da Costa stärker als ein Durm. Das ist auf jeden Fall, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade am, äh, das ich, ja, ich oftmals gesagt, am Dom, ich fand am Donnerstag gegen Gümara hat du, du ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Das äh, wird anscheinend, das, äh, sehen auch irgendwie nicht ganz so viele, das hat mich ein bisschen gewundert. Gut, okay, dann wurde er ja auch ausgewechselt, aber meine Fresse, der hat ein richtig beschissenes Spiel gemacht an dem Donnerstag. Der ist, äh, der hat kaum, der, der ist immer in die falschen Räume gelaufen, war nie anspielbereit, hat sau viele Zweikämpfe verloren, hat offensiv überhaupt nicht nichts bewirkt, da war, war es eine ganz andere Präsenz, als da Costa reinkam. Mhm. Aber klar, da Costa ist momentan auch noch nicht bei diesen 100 Prozent, aber er ist tendenziell der Spieler, der uns weiter von nach vorne bringen kann. Aber es gibt natürlich solange die Rotation, solange, äh, solange ähm, da Costa auch noch nicht auf dem Niveau vollkommen ist. Und da ist du hat ja auch schon gute Spiele gemacht, wenn er reinkam oder auch als er gespielt hat. Ähm, also da, da wechseln die sich so ein bisschen ab, aber auf lange Sicht sehe ich da wieder da Costa. Weil ich auch du, um, um, zu wenig Spielintelligenz hat. ja sorry. Genau so ist es, Marvin. Ähm, und zu dem Thema, warum Kostic weiterhin durchspielt, da fehlen die Alternativen, finde ich. Du hast rechts ja noch einen Chandler, du könntest Touré rechts spielen lassen. Links wird das alles wirklich schwierig. Wen willst du im Endeffekt Kostic, auch, ich sag mal, für wen, wen willst du da spielen lassen? Das ist wirklich eine Position, finde ich, da sind wir tatsächlich ein bisschen schwach besetzt, das ist äh, auf der anderen Seite, wenn Durm gut Spiel hat oder Chandler mal im Endeffekt wieder an seine Leistung äh, anknüpfen kann. Selbst ein Touré kann rechts eigentlich auch ganz ordentlich spielen. Ähm, das ist eigentlich dann wirklich eher die, naja, ich sag mal die Luxusvariante. Wen lässt du denn heute mal auflaufen? Wer hat sich gut angeboten? Auf der anderen Seite Kostic und ja, wer, ist, wer soll sonst auf links spielen? Klar, wenn du sagst, es äh, ist egal äh, vom Fuß her oder du lässt dann doch auch mal einen Chandler-Link spielen, ist aber ja eigentlich keine Variante, die wir sehen wollen. Nee, Chandler, nee, vor ja. allen Dingen, also ich sag mal, Kostic spielt halt auch in, der in, in seiner eigenen Liga. Ne? Also, solange der fit ist, sehe ich da überhaupt niemanden, der da auch nur, nur dran kratzt, seinen Platz mal einnehmen zu dürfen. Rotation hin oder her. Also, wenn er kann, ja, soll er jedes ja, Spiel ja. machen. Du hast, ja, du hast ja zuletzt halt auch noch einen abgegeben halt, ne? Und das ist halt auch der, der Punkt, dass du natürlich dir dadurch deine Option genommen hast. Auf der Linksverteidigerposition sagt er sehr schön, da haben wir am wenigsten Futter, ne? Weil wir halt jetzt einen ähm, bzw. abgegeben haben, aber jetzt noch kein neuer kam. Weiß nicht, es kann notwendig werden, ich würde im Sommer, äh, im Winter theoretisch schon mal gucken, ob es da einen gibt, der verfügbar ist, der vielleicht nicht ganz so viel Geld kostet, allein um ein bisschen einen, einen sicheren Backup sicher, dazu zu haben, ja. weil es würde kostet vielleicht auch mal nicht schlecht tun, mal ein bisschen Pause zu haben, aber der wird sich auch wieder einspielen, der hat momentan ein kleines Tief, was für andere, ähm, ein normales Mittelfeld, ja, Mittelfeld ist, ist für ihn ein kleines Tief, aber der wird auch wieder rauskommen, ja? Ja, vor allen Dingen sollte man auf der Position auf jeden Fall die Augen offen halten, weil das Kostic noch ewig bei uns bleibt. Sehe ich auch nicht. Also wenn seine Entwicklung auch, also wenn der wieder die, die Form vom letzten Jahr mit mit aufnimmt ähm, und die in diesem Jahr ja, vielleicht ja. bestätigen kann, dann wird es schwierig Stiftung. sein den über die Saison rauszuhalten, deswegen auf der Position die Augen offen zu halten, ist äh, kein falscher Ratschlag. Ja. Obwohl wir alle wissen, dass Linksverteidiger sowieso eine Mangelware ist und dementsprechend es ja. generell wahrscheinlich eher eher schwierig ist, da gerade jemand, der an das Niveau rankommen kann, brauchst ja nicht nur einen, der wieder nur sinnlos den Kader voll macht, sondern es soll ja dann wirklich eine Alternative sein, wird glaube ich nicht so einfach gerade im Winter. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, wenn man wenn sich eine Ge Gelegenheit gibt, sehr gerne. Umso besser ist ja das, was ihr Alex halt auch sagt, dass du sagst, du guckst jetzt lieber mal ohne Druck, bevor der, der Druck gemacht wird, weil im Sommer Kostic, wenn er halt wieder zu dieser alten Performance rankommt, natürlich ist er dann auch für ganz andere Vereine interessant. Von dem, was man hört, gab es anscheinend auch im Sommer schon Angebote, die er die Eintracht ausgeschlagen, natürlich, weil eben diese Position so krass ist und er auch Interesse gezeigt hat, noch weiter zu bleiben, was ich sehr schön finde und das merkt man ja auch aktuell, aber es ist natürlich schon so, dass du immer den Markt besondieren musst und dann kannst du irgendwann zuschlagen, aber besser so, als wenn du musst und dann hast du irgendwie eine ganz merkwürdige Mischung da vorne ähm, und dann musst du plötzlich wirklich auf Chandler zurückgreifen, auf die Linksverteidigerposition ja. und das tut niemandem gut Nee. das definitiv bitte nicht habt ihr noch was zu diesem äh, wunderbaren Euro Spiel? Nö. Nö, drei Punkte über drei Punkte, froh dass es vorbei ist genau, unbedingt und, und jetzt geht's weiter Genau, nächstes Spiel in der Euroleague, wenn ich mich da jetzt nicht gerade vollständig vertue, ist das Heimspiel gegen Lüttich, Lüttich am 24. Mhm. Oktober. Genau. Da sehen wir dann, wie es weitergeht. Da ist jetzt mhm. ein Block im, auf der Haupttribüne gesperrt, habe ich das richtig gesehen, ja. ja. Das ist, das ist korrekt. Strafe, es gab ja, genau, es gab ja wegen dem ähm, Sag schon, wegen dem ähm, Quali-Spiel gegen Straßburg, Straßburg. Ähm, wurde die Eintracht ja zu einer Geldstrafe und eben zu dieser Sperrung des Blocks auf der Haupttribüne verurteilt. oder? Weil der Einspruch wurde abgelehnt. Genau, die Eintracht hat Einspruch eingelegt und der wurde abgelehnt. Es bleibt bei der Geldstrafe und es bleibt dabei, dass dieser Block 6 irgendwas war, glaube ich auf der Haupttribüne, also das ist quasi der direkt am Spielertunnel, weil von da Gegenstände geworfen wurden, der muss im nächsten Spiel tatsächlich gesperrt okay. bleiben. Ich muss sagen, dass ich es eigentlich echt ganz witzig finde, weil ich glaube, wir sind der einzige Verein, der eine Sperre bekommt für seine Business Seeds. Also, <lacht> ja, ist, weißt du, also ich meine, dass der Ultrasblock dicht gemacht wird, ne, das kriegst du bei jedem Verein, aber dass die Business Seeds eine, eine Strafe bekommen, eigentlich hat, das, eigentlich hat das ein bisschen was Witziges. Ja, definitiv. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen, schauen wir mal. Ähm, äh, weiß man da eigentlich schon, was das ist vielleicht noch so eine Frage, die sich da dran anschließt? Herr ja, Gonzo hat er das auch auf Twitter geschrieben. Werden die dann irgendwie umgesetzt in andere Blöcke? Weil da sitzen ja vielleicht auch Menschen, die eine Dauerkarte haben und somit dann irgendwie Anrecht auf ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, wenn mein Block gesperrt ist, kriege ich auch keine Ersatzkarte irgendwo hin. Ja, stimmt, auch, wieder. Also Block äh, gesperrt doch, ist Block glaub, gesperrt. Ich glaube schon, oder? Wenn, nee. wenn noch normale Verkaufskarten, dann gehen diese Karten normalerweise nicht in normalen Verkauf, Du wirst umgesetzt. Tatsächlich ist das, meine ich, so. Also wir waren doch auch schon mal, wir hatten doch auch schon mal den, den äh, 40er oder sowas war schon mal äh, gesperrt. Dann die dann wurden sind doch auf die Gegentribüne irgendwie genau, ausgeschoben genau, genau, genau. Geschoben worden. Oberrang oder sowas. Irgendwie richtig, sowas ja. meine ich, ja. Und okay, also äh, ich glaube, hier wäre das wahrscheinlich auch so, obwohl wahrscheinlich die meisten Karten so oder so irgendwelche äh, tatsächlich Firmenkarten sind, die im Endeffekt natürlich Dauerkartenmäßig aber dann immer an Einzelpersonen abgegeben werden. Mhm. Mal schauen, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nur von einem Fall, ähm, der hatte mich nicht direkt betroffen, aber da waren Freunde von mir betroffen, die haben im Prinzip Karten im, im 42er, aber nicht im Stehblock-Bereich, sondern quasi... Nach dem, nach dem Stadiongang, der daneben ist, der, der erste Block ja. angrenzend und die waren von der Sperre betroffen, aber wahrscheinlich wird das Stadion auch ausverkauft gewesen sein und, und die hatten halt keine Alternative. Also für ah, die hieß dann ja, halt einfach okay. Sperrung weg. Ja. ja gut, in dem Fall wird wahrscheinlich auch ja. das eher der Fall sein, dass das Stadion schon seit längerem ausverkauft ist, von daher ja. glaube ich jetzt ja, Aber ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten ja auch irgendwann mal den Stehblockbereich. Äh, gesperrt bei dieser Nothing Else Matters äh, Choreografie ja. und da waren ja auch die ganzen Ultras dann, dann im, quasi oben drüber in dem Bereich, wo ich meine Karte auch habe. Ja. ja, also ein Block wird gesperrt auf der Haupttribüne, mal gucken ob sie irgendwo anders da landen, aber auf jeden Fall können wir für den Tag schon mal festlegen Heimspiel, 21 Uhr abends, Flutlicht gegen Lüttich das wird auf jeden Fall eine coole Nummer. Thomas. Auf jeden Fall. Und es geht um ganz viel. Also ich meine, das ist natürlich, wir haben das erste Spiel, wie gesagt, verloren. Das ist jedem noch in bitterlicher Erinnerung. Da kann man natürlich auch gegen Arsenal verlieren. Ja. Alles also ist nicht so dramatisch, aber es ist natürlich schon, hat uns natürlich nicht in eine optimale Position verfrachtet. Du merkst, ähm, die Konkurrenz ist groß. Lüttich hat zuletzt drei Punkte geholt, ähm, also ja auch gegen Guillaume Reisch. Also da müssen wir natürlich sehen, die, ein bisschen mehr Tore auch geschossen, dass wir äh, den mal Paroli bieten, die sind ja auch national momentan ganz gut am Start. Hm. Mal gucken. Aber es ist alles drin. Wir sollten uns jetzt auch keine Sorgen machen, wir sollten einfach unser Stärkenbewusstsein und dann holen wir da mal. Die Heimstärke mal wieder auspacken, auf jeden Fall. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und ja, dann, ja, also sorgen würde ich, würd ich mir da jetzt auch nicht machen. Du hast schon recht, wenn wir da unsere Chancen wahren wollen, dann sollten wir da schon das Maximum irgendwie rausholen, aber das ist ja quasi das Hinspiel, da gibt es ja auch noch ein Rückspiel und noch äh, die Spiele gegen die anderen, die Rückspiele, also von daher, das, das ist ja jetzt dann noch nicht total landunter. Genau. Ja. Gut. So, wie kommen wir jetzt von Land unter zu Werder Bremen? Irgendwie gar nicht, oder? Wir waren dann am Sonntag dran, 18 Uhr, äh, Heimspiel gegen äh, Bremen, man kann es auch irgendwie das Flankenfestival nennen, wir haben über das gesamte Spiel 15 Flanken geschlagen, das war so unser Mittel gegen Bremen, ich glaube allein elf oder 12 davon in der ersten Halbzeit, was schon irgendwie verdammt viel ist. Wir haben 25 Mal auf das Tor geschossen und haben exakt zwei Tore draus gemacht. Immerhin. Das ist halt der Unterschied zum gema -Recht spiel gewesen, ne? also wir hatten Chancen ohne Ende und sind damit schlampig umgegangen. Und in Gimarech äh, gab es halt, keine Ahnung, zwei Chancen, ein Tor. Und wir sind Und auch flachig damit umgegangen. <lacht> genau. Ja. Aber ähm, wenn wir, wenn wir nochmal zu dem Thema, was ich eben so ein bisschen hatte, Aufstellung zurückkommen, ist das, mhm. was wir gegen Bremen als Aufstellung hatten, ist mir hundertmal lieber, wie wie das, was wir gegen Gimarech gemacht haben. Also ich finde halt von der Ausrichtung, hatten wir gegen Bremen eine, eine offensive Ausrichtung. Ähm, da waren Spieler auf dem, auf dem Feld, die so, ein, die so ein Spiel auch ein bisschen offensiv gestalten können mit einem Kamada, wenn, wenn ein So vorne äh, noch jemanden an seiner Seite hat, sieht es auch ganz anders aus. Ein Da Costa spielt ganz anders wie ein Durm. Ähm, gefällt mir viel, viel besser. Und ich verstehe nicht, mhm. wieso wir gegen Gimarech diese defensive Karte gezogen haben. Also woher kommt diese fast schon Angst, äh, da das da das Potenzial abzurufen? Wirklich bei einem Gegner, wo wo es auch gut getan hätte, viele Tore zu schießen. Und wo man, ja, wo man wo man auch die Chance gehabt hätte, einfach das Spiel in die Hand zu nehmen und zu machen. Obwohl es ja auch taktisch so ist, dass du vielleicht gesagt hast, die Punkte willst du sicher mitnehmen. Du stellst dich hinten rein, ein Tor wird schon fallen. Äh, weiß nicht, keine Ahnung, ob du da natürlich dann Vollgas äh, gehen willst, eventuell dann doch sinnlose Konter in sinnlose Konter laufen. Es kann natürlich auch ein taktisches Mittel gewesen sein, dass du gesagt hast in der Euroleague, du musstest ja eigentlich in dem Spiel auf jeden Fall die drei, die drei Punkte, Punkte holen, weil das ja. der schwächste Gegner der Gruppe ist. Und vielleicht war das tatsächlich auch von Hütter der Hintergedanke, du willst auf jeden Fall dort. Hier gegen Bremen, glaube ich, ist auch so ein bisschen... Gegner auf Augenhöhe. Du spielst so ein bisschen, hast ja auch, haben wir ja auch gesehen, es war schon sehr offen, es war sehr, sehr viel Dynamik im Spiel drin. Wer mir übrigens super gefallen hat und der hat hier schon viel Kritik, zumindest von mir, eingesteckt. Touré, super Spiel gemacht. Ja. Und, ähm, muss ich wirklich sagen, Chapeau, wenn er das abrufen kann, ist er tatsächlich für mich auch ein super Innenverteidiger, also gerade in dem, in dem Verbund hat das sehr gut funktioniert, wäre da natürlich Hinteregger und Hasebe sind ein bisschen ja, in dem Spiel nicht so, nicht so perfekt äh, ins Spiel gekommen, vielleicht hätte man da vielleicht noch mit Endika arbeiten können, ob es dann natürlich wieder zu viel Unruhe reinbringt, ist ja immer die Frage. Auf der anderen Seite, Touré wirklich super und Alex, da stimme ich dir voll und ganz zu, die Ausstellung hat mir richtig gut gefallen und auch... Ähm, Ihr habt ja, äh, ich glaube, René, du hast es gerade schon gesagt, sehr viele Flanken, sehr viel Dynamik, geil. Also es hat mir wirklich auch gut gefallen. Schade, dass wir wirklich tatsächlich ein bisschen wenig aus unseren Chancen gemacht haben. Und gut, die Story am Ende war natürlich total äh, nervig. Und Hasebe <lacht> hat sich ja also auch schon da aus meinen dumm, Ja, <lacht> naja, halt... ich, das war natürlich super ärgerlich. Es zeigt sich halt, dass er nicht mehr ganz so die... die, die also es, du merkst langsam, aber sicher. Und er ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau, Hasebe. Ne? Ich meine, wenn du überlegst, wie alt er ist und welche äh, Dienste er uns erweist, welche Qualität er immer noch mit ins Spiel bringt, das ist natürlich herausragend. Aber auch bei den größten äh, Abwehrrecken kommt irgendwann so ein Punkt, wo so ganz kleine Risse sich zeichnen. Und das ist ja überhaupt gar nicht dramatisch. Und Wir werden noch ganz lange an ihm, glaube ich, Freude haben, zumindest die Saison. Aber es ist halt auch da so... Das passiert und das passiert Hasebe vielleicht in den letzten Jahren nie passiert. Jetzt passiert es halt so einmal, das ist alles nicht schlimm. Er muss halt dafür sehen, dass er, das hat er auch selbst gesagt, dass er dann irgendwann demnächst mit einer anderen Leistung äh, wieder die anderen beiden Punkte einspielt. Und dabei muss man es auch bewenden lassen. So gibt es gibt andere Spieler, die viel mehr Fehler machen. Aber gut, er wird halt auch nicht jünger. Kann passieren, weil da, da normalerweise kommt niemand ran und das ist total ungefährlich. Ne? Ist dumm gelaufen. Aber ich will auch da eher das Positive nennen, was du eben vollkommen richtig erwähnt hast. Mir hat äh, Touré richtig gut gefallen, der seit Wochen, seitdem er ein äh, äh, hier rein brutalisiert wurde, kann man sagen, ähm, und reingestellt wurde, echt sich konsequent verbessert. Mhm. Mir hat auch der Costa gut gefallen, Rode sowieso. Ich fand auch, dass äh, das Zusammenspiel mit Paciencia und Silva nicht schlecht funktioniert hat. Die brauchen zu lange, beziehungsweise zu viele Chancen, das ist ganz klar. Aber es ist zumindest auf jeden Fall eine krasse Weiterentwicklung gewesen und ähm, die Alex hat eben angesprochen, ja, warum war das gegen wir immer rasch nicht so? Vielleicht war es eine Taktik, um, um möglichst viel Energie zu sparen, weil die haben sie dann auf jeden Fall gegen Bremen aufgebraucht. Da ist was dran. Aber geiles Tor von Rode auch. Wahnsinn, ey. Mega. Also, den Schuss macht er auch nicht äh, alle Tage. Es ist halt das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, dass du halt irgendwie das Spiel bestimmst und dann wieder in Rückstand gehst. so. Ne? Und ähm, das, das, das äh, ja, weiß nicht, also... Aber es kam ja total antizyklisch, weißt du? Also, man macht, macht Glasen dann das 1-0 und denkst, Alter, was ist denn hier so los? Ist das, ne? ja. Aber auch eigentlich in der, in der Situation, wo du, wo du von Bremen schon 20 Minuten nichts mehr gesehen hattest. Ja, das meine ich, genau. Ja, das, genau. Ja. Ja. Sau sinnlos, Ja, aber das ne? ist halt, ne, also, wir haben halt hier auch mit offenem Visier gespielt gegen eine Mannschaft, die auch kontern kann. Weil das ist halt genau das, was Bremen auch gemacht hat. Ne? Drauf gewartet, auf die Chance und, und uns dann ausgekontert. Und äh, gegen Gimarech, wo das gar nicht so aus meiner Sicht zu befürchten war, da kommt dann halt so ein, so ein, ja, so ein Defensivverbund. Also ich, ich hoffe, wir sehen öfter die Aufstellung, wie wir sie jetzt gegen Bremen gesehen haben, weil das ist aus meiner Sicht, also das ist auf jeden Fall meine Wunschaufstellung. Ich mag einen Kamada sehen, weil ich glaube, da kommt noch ganz viel. Wenn der mal, wenn der mal kapiert, wie groß das Tor ist und wo das genau steht, dann, äh, dann kommt da garantiert einiges. Und also auf den baue ich, ich finde es so hat eine... Wahnsinnsentwicklungen hingelegt, in den ersten Spielen habe ich die Hände in den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, ach du liebes bisschen. Aber mittlerweile gefällt er mir richtig gut. Ähm, ja, und mit Da Costa und Kostic bin ich eh fein. Ja, sehe ich genauso. Weil Leute, gerade auch das Gegentor war natürlich auch, also wenn du das siehst, klar, es war ein, war ein Konter, der auch ganz ordentlich gespielt war, aber die Chance hättest du drei- oder viermal klären müssen, das war auch für mich bezeichnend, äh, mhm. so ein bisschen schläfrig waren sie schon, dann, äh, ich weiß gar nicht wie, da war glaube ich noch der Lattenbraller mit drin und Ach, da zweimal war alles, Leute dazwischen geschmissen. Da, da war alles mit drin, erst kriegt Renault den Fuß da noch hin und wehrt das Ding irgendwie ab. Dann kommt der Bremer ähm, wieder dran und semmelt das Ding volle Granate gegen, gegen die Latte. Dann kommt wieder der Bremer dran. Dann will Renault eigentlich schon in die Richtung springen. Dann wird der Ball aber ich glaube von Rode oder irgendwem blöd abgefälscht. Und dann kriegt Glasen das Ding vor den Fuß und schießt es halt quasi ins leere Tor, weil Renault halt in der anderen Ecke liegt. Also das war so ein Slapstick-Ding. Das waren halt zwei Geschenke, so meine ich das. Das war ja. einmal der Elfmeter, der hinten raus ein Geschenk war, ja. das Ding war weg. Marvin, du hast es vorhin schon gesagt, also Hasebe, normalerweise geht er da nicht hin und der Ball kullert sozusagen ins Aus. Und auf der anderen Seite jetzt das Ding. Deshalb ist das natürlich ärgerlich und das ist so ein bisschen unbefriedigend für mich, dass wir am Ende hier natürlich mit einem 2-2 rausgehen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wow, gut, äh, gerade dann auch der Beginn der zweiten Halbzeit nochmal richtig äh, aufgedreht. Die Morale der Mannschaft stimmt ja und ich finde es auch schön, ja, dass definitiv. immer mehr die Mannschaft sich auch findet. Äh, Pacienza Silva, ihr habt es gerade auch schon gesagt gehabt, ein bisschen besser funktioniert, ein So mehr ins Spiel kommt, ein Rode wirklich ein Top-Spiel macht, Touré, der jetzt langsam äh, merkt, oh, ich kann hier wirklich auf meiner Position, ich bin jetzt hier gesetzt, ich kann hier was äh, reißen, das gefällt mir schon gut und ein Renault, ja, hat er doch auch gar nicht schlecht gehalten, diese, diese Dinger. Natürlich Pech, dass das Ding dann am Ende reingeht und beim Elfmeter kann immer reingehen. Ja. Ähm, das sind so, das sind so die Punkte, wo man wirklich, das ist so das Positive aus diesem ganzen, ganzen Mist, weil ich habe jetzt schon viele auch, ähm, hat ja auch vorhin schon mal im Chat geschrieben, ja, hier so ein bisschen die, die, die Punktelage. Es nervt so ein bisschen, dass du so wenig natürlich dann hier aus dem Spiel rausgenommen hast. Generell stehen wir eigentlich super da und ähm, die Mannschaft für das, dass der Kader sich so spät auch gefunden hat und wir dann auch so späte Rückkehrer haben wie So, ähm, der ja lange verletzt war, äh, dann ein Silva, der wirklich auch, merkst du, auch der braucht ein bisschen Spielzeit, der muss sich hier dran gewöhnen, an die gesamten Systeme. Auch ein Touré, der irgendwie dann auch nicht so die Spielpraxis bekommen hatte äh, vorher. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sieht es aus, in Kamada, kann er wirklich diesen Entwicklungsschritt noch machen, dass er eben dann auch wirklich gefährlich wird, weil Potenzial erkenne man. Und dieses Potenzial, da kriege ich natürlich schon wieder Magenschmerzen, weil äh, wer wurde eingewechselt? Gasinovic, äh, das ist jemand, der ja dafür steht, dass er nie sein Potenzial abruft oder fast nie, äh, zumindest in den letzten Spielen. Ähm, schwierig, also ich hoffe, dass er dass schafft. Ansonsten ist das für mich auch eine super wichtige Position, die wir dringend entweder im Winter oder im nächsten Jahr nochmal doppelt gut besetzen müssten. Ja also, ähm, ja, also über die Transfers können wir dann ja wirklich in ein, zwei Monaten nochmal Ja, beginnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, aber äh, ja, ich stimme dazu, ich bin eigentlich froh, dass Kacinovic auch wieder zurückgekehrt ist, weil der ja auch ein Stück weit verletzt war und jetzt auch sich erstmal wieder rankämpfen musste. Insofern bin ich froh, dass er überhaupt wieder eine Option ist. Ähm, und ich nehme nehm nach den, der An, dem anfänglichen Ärger. Weil ich mich natürlich tierisch darüber geärgert habe, dass wir irgendwie die drei Punkte doch nicht mitgenommen haben gegen Bremen, weil die hätten uns gut getan, das ist auch ja. ganz klar. Ja. Und es ärgert, weil Bremen war auch, ist auch eine ist halt scheiße, ne? Bremen ist ein, ich finde ihn nicht unsympathisch, ne? Also, es ist echt eine okay, Mannschaft. Aber du lässt Punkte gegen Augsburg liegen, jetzt gegen Bremen, der, die, du hättest zumindest, echt ohne Scheiß, du hättest drei Punkte auf jeden Fall gegen diese kack Augsburger holen können. Die ist echt kein guter Verein, das ist keine gute Mannschaft. Und ähm, dann hast du sie nicht gemacht und hättest wenigstens gegen Bremen noch drei Punkte statt einem einfahren können, hast du auch nicht gemacht. Ärgerlich, da hätten wir noch ganz anders ausgesehen, ich muss aber grundsätzlich erstmal sagen, dass die Eintracht da auf einem trotzdem guten Niveau ist. Die müssen halt jetzt anders äh, anderweitig sehen, dass sie irgendwie die Punkte, die sie da verschenkt haben, wieder reinholen und vielleicht ein Stück weit überraschen, denn ähm, die nächsten Wochen werden halt echt bitter. Ja, und ich glaube so die Enttäuschung das, ja. bei dem Spiel ist halt auch wirklich so groß wegen dem, dem Spielverlauf. Ja, ich mein, du schießt 25 mal aufs Tor, du gehst einmal in Rückstand, du holst das Ding auf, du gehst in Führung und dann kriegst du halt einfach aus dieser blöden Aktion am Ende dann dieses 2-2. Wenn das anders da gekommen wäre, würde man sich vielleicht auch nicht so sehr ärgern und wenn man auf die Tabelle guckt, sieht es ja alles auch für die Saison noch sehr gut aus, also da ist ja jetzt nichts, um jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Panik zu geraten, die Enttäuschung bei dem Spiel ist halt jetzt einfach der Verlauf und dass wir uns da so wenig selbst belohnt haben am Ende. Es war halt auch, war halt auch die, der ganze Verlauf. Ne? Ich meine, du machst in der 88. das 2 zu 1. Da denkst du natürlich schon, okay, jetzt läuft's hier, hier. Ne? Und dass dann halt in dieser Zeit danach noch irgendwas passiert, dass dir den, den Dreier dann noch klaut, ist halt einfach... Ja, aber war, ey, das nicht, aber, das, war das nicht mh. letztes Jahr in der Saison genau das Gleiche, dass da auch wieder irgendwie, war das nicht sogar sechs Minuten Nachspielzeit, wo Rashid hat, dann sogar das 3-2 irgendwie gemacht hat? Also, ja, Bremen ist eine fiese fiese äh, Truppe, ey, muss ich echt ja. schon sagen. Also da hält Lass man mich. aus der Vergangenheit auch so ein bisschen... Wie gesagt, passt hier das immer so schon mit so ein bisschen Präventiv-Pessimismus rangehen können, dann wäre man vielleicht auch nicht ganz so mm. enttäuscht gewesen. Aber nun gut, am Ende 2-2, es ist noch nicht, wir sind noch total, nicht total im Schlamm festgefahren, wir können noch sehr, äh, glaube ich, zufrieden mit sein, da müssen wir jetzt noch nicht die Systemfrage stellen. Nee, glaube ich auch nicht. Sorry. Die Frage, die man <lacht> aber noch mal stellen könnte, wenn äh, Marvin damit fertig ist, nebenbei noch irgendwelche YouTube-Videos oder was auch immer zu gucken. Nee, mein äh, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Mein Hast Handy. Du die Empfehlung hat des Spieltags schon angemacht. Nee, mein Handy hat selbstständig Geräusche angemacht und äh, <lacht> hat mir ein Spiel empfohlen. Okay, für das iPhone. Okay. Nun gut. Gut. Ähm, die Frage, die Frau Alex denn äh, ja so ein Stück weit stellen wollte, war die Frage, schafft Renault es Trap zu ersetzen? Wir haben jetzt zwei Spiele von ihm gesehen, welche Meinung haben wir denn zu dieser Frage? Also das ganz Wichtige, was ich erstmal denke, ist, dass ähm, wir uns alle damit echt einen Gefallen tun und ich glaube, es funktioniert gerade extrem gut, dass wir gar nicht zu sehr darüber nachdenken. Also dass nicht zu sehr diese Personalie aufgemacht wird, oh Gott, oh Gott, was ist denn, oh Gott, oh Gott, was ist denn? Und da ist ja so der erste kleine Vorteil gewesen, dass die ersten beiden Spiele, die er gemacht hat, die hat er solide gemacht. Ja, ja, Und da konntest du eben nichts ankreiden, das ist der erste ganz, ganz wichtige Start gewesen, die das Ganze erstmal ein bisschen beruhigt hat, weil ich kann ich es von mir auch, ich war auch äh, irritiert und habe gedacht, scheiße, ey, jetzt Renault da rein, wir kennen Trapp, der schon sehr wichtig ist, mhm. ähm, auch für die auch auch für die ganze Zusammenstellung der Defensive, aber ich muss sagen, Renault hat einen soliden Job jetzt die letzten beiden Male gemacht, da herrscht jetzt ein bisschen Ruhe. Wichtig ist halt, dass er jetzt in entscheidenden Situationen vielleicht ein Stück weit mehr in die Traprolle rolle rutschen kann. Das heißt aber, dass er aus sich hinaus muss. Weil ich meine, dass er ähm, das Trapp-Ding erhält, ist das eine. Aber Trapp ist halt auch als Kommunikator ganz, ganz wichtig. Das heißt, er scheißt seine Leute vorne zusammen. Und da muss Renaud erst reinwachsen. Aber wenn er schon langsam ein bisschen lauter wird, dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich glaube, diese Chance, von der man nicht gedacht hat, dass er sie bekommt... Die könnte er jetzt langsam und vorsichtig nutzen. Aber wie gesagt, am besten reden wir gar nicht zu viel darüber. <lacht> ja, stimmt. Marvin, aber du hast was gesagt. Natürlich muss er sich das aber auch äh, spielerisch erstmal erspielen, damit er laut sein darf. Weil ansonsten sagt jeder, du Flaume, hast hier, äh, was willst du von uns? Äh, halt mhm. erstmal deinen Kasten sauber. Ich denke mal, wenn der ja wirklich hier jetzt noch so ein, zwei Spiele hat, die im Endeffekt das ähnliche Niveau zeigen, was er. Ich bin wirklich super. Wenn du, wenn du schaust, was er bis mhm. jetzt in dem Eintracht-Dress gezeigt hat, und das war wirklich ja. super unglücklich, ist das wirklich, waren die letzten zwei Spiele tausendmal besser und auch viel mehr Sicherheit. Und jeder hat jetzt, auch die, auch die größten Kritiker, denke ich, sagen jetzt, okay, er ist eine Nummer zwei, die auf jeden Fall was kann. Weil vorher hieß es ja, ach du je, Renno, da können wir gleich hier, äh, Pessimisten, Marvin, du kennst das aus unserem Freundeskreis auch, wo wir dann gleich gesagt wird, jetzt kannst du alles abschenken, ah, jetzt steigen <lacht> wir ab und äh, <lacht> Euroleague league gleich nimmst. ab. Ja, ja, genau, ja, ja, die Namen <lacht> werden hier nicht genannt, genau. Ähm, ja. Nein, aber das ist, das ist halt super schwierig und da siehst du, es ist aber natürlich auch auf einer gewissen Grundlage gewesen, weil er einfach sehr unglücklich in diesen Verein gestartet ist und einfach auch dann mit der Verletzungspause und so weiter und so fort. Ich denke, die zwei Spieler haben ihm gut getan, wenn er jetzt noch mehr dann hat er auch, glaube ich, irgendwann das Anrecht, auch zu sagen: Hey, ich will auch einen Trap ein bisschen herausfordern. Ansonsten für mich die Leistung, die äh, Renault gezeigt hat, war, war gut. Trotzdem bläst und bleibt für mich ein Trap die Nummer eins, weil er auch einfach ein ganz anderes Standing natürlich noch hat, weil er es sich einfach bisher erspielt hat. Internationale Klasse, ähm, das ist auch denke ich, im 1 gegen 1 mit Gegnern, das macht schon was. Äh, wenn du auf dem Papier siehst, oh, da steht ein Drabentor, dann mhm. äh, machst du einfach, spielst du einfach auch ja, als Spieler ist, wahrscheinlich anders. Ja, ich meine, es ist halt eine ganz andere Person, die da halt auch einfach vor dir ähm, steht. Wenn du jetzt in Renault und Drapp da im, im direkten Vergleich dir anschaust, ist es halt eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Person, die du da vor dir hast. Natürlich gehst du da auch irgendwie anders damit um. Er ist Man muss aber halt auch dazu sagen er ist halt auch ein anderer Torwart. Also ich finde halt auch so diese Aussage, ersetzen oder die Frage nach dem Ersetzen halt auch schwierig, weil Trapp ist halt ganz klar die Nummer 1 und Renault ist die Nummer 2. Das gibt ja schon einen Grund, warum da diese, diese Ordnung da ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass er ein schlechter Torhüter ist. Er ist halt ein anderer Torhüter und was ich finde, was man halt schon merkt, ist, dass ihm halt nachvollziehbarerweise so ein Stück weit die Sicherheit fehlt, weil er halt einfach diese Spielpraxis nicht hat, die Abstimmung mit der Abwehr noch nicht da ist, das hast du ja auch in dem bremen ding da gesehen, wo er rausläuft, aber Kostic das Ding dann mit zur Eckfahne da nimmt, ähm, da hätten sie sich auch mal irgendwie ein bisschen mehr ähm, vorher halt einfach über Kommunikation klar machen können, wer jetzt das Ding da irgendwie hat, das war so ein klassischer nimm du ihn. ich habe ihn Sicher-Moment ähm, das dauert einen Moment, aber ansonsten bin ich da bei Marvin. Er hat da jetzt erstmal solide Leistung gezeigt und wir kommen jetzt ja so oder so nicht drum rum. Ähm, bis zum Ende der Hinrunde wird er im Kasten stehen. Punkt. Ja, genau so ist es. Und schön, ähm, schön dass er da halt jetzt so reinwachsen kann. Und ich glaube, es ist doch auch gar nicht, ja auch gar nicht zur so Debatte, das treibt die Nummer eins, das, die ist er eh, ne? aber. Dass jetzt ähm, Renault zumindest jetzt mal die Chance hat, würde ich in diesen zweiten Platz zu rutschen. Ne? Ich meine, es gab schon Leute, die gesagt haben, ja, wenn ich doch eher Wiedwald sehen, der gefällt mir besser als Renault, dass Renault jetzt die Chance hat, als sichere Nummer zwei sich da zu etablieren, ist ja jetzt auch erstmal gut. Und dann, äh, wie, der, äh, wie der wie der, Dennis gesagt hat, ja, vielleicht, wenn er echt gute Leistung abliefert, dann ist er mit einem ganz anderen Selbstvertrauen gesegnet. Das ist nämlich ein smartes Kerlchen. Das, ich glaube, äh, Renault ist ein smarter Spieler. Ein, ein, ein, also wirklich jemand, der nicht blöd ist, nicht am Kopf gefallen ist, der sich vielleicht auch ein paar Gedanken zu viel macht und diese ersten Spiele werden ihm jetzt auch mal gut tun nach der ganzen anderen Zeit und ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Vertrauen haben. Und seinem Marktwert tut es auch gut, also falls man irgendwann doch nochmal verkaufen sollte, ist das auch ja. gar nicht so schlecht. <lacht> das ist, ist richtig, ja, auf jeden Fall. Aber Alex, die Frage kam ja ursprünglich von dir, ich habe sie ja nur quasi äh, für dich stellvertretend gestellt, wie siehst du denn das Ganze? So ein, so ein bisschen, also eigentlich wurde relativ viel schon gesagt, also für mich ist das auch keine Frage des Bällehaltens, sondern, sondern eher eine, eine Frage auch des Auftretens und da mhm. ähm, tritt ein Kevin Trapp, seit er aus Paris zurückgekommen ist und ich glaube, das hat er sich tatsächlich auch erst da erarbeitet, ganz anders auf dem Platz auf, ne also eine viel breitere Brust, eine ganz andere Ausstrahlung, als es ein Renault ja, hat. Richtig. Ähm, Marvin, du hast du eben smartes Kerlchen genannt und ich glaube das war vielleicht gar nicht so gemeint aber das trifft es aus meiner sicht ganz äh, ganz super weil also ich glaube auch dass der dass der auch ein bisschen was im Kasten hat ähm, aber auch tatsächlich im Tor oft wie ein Kerlchen wirkt ne? also hm. er, er ist für einen Torhüter relativ klein dazu kommt dass er dass er auch nicht so breit gebaut ist oder auftrainiert wie es wie ein Trapp ist hm. ähm, und und dadurch wirkt er schon mal ganz anders, ganz anders ja. ja. So, und ähm, dann kommt auch noch dazu, dass er halt auch eher der leise Sprecher ist und äh, nicht so der der, der, der richtig laute, aber da muss er aus seinem, aus seinem Schatten jetzt auch ein bisschen raustreten ähm, und, und über, das, über das Selbstvertrauen auch äh, ein bisschen Ausstrahlung mit auf den Platz bringen, weil ich glaube, dass da auch wieder das zu Trage kommt, was ihr gerade eben gesagt habt, du musst auch mit einer Ausstrahlung versuchen, einfach den Schuss aufs Tor mehr oder weniger schon zu verhindern, um gar nicht in die Situation des Haltens kommen zu müssen. Ne? Und wenn du wenn du da ein bisschen Sicherheit ausstrahlst, klar wirkt es anders, wie wenn du hinten stehst und sagst, oh, gleich kommt ein Ball. Ja, ja. Und das ist das ist eigentlich so mein, mein Hauptwunsch an ihnen, dass er an dem Punkt arbeitet, weil ähm, ich sag mal, auf dem Niveau ähm, ja, kriegen die alle ihre, die, die können alle ihre Paraden machen und äh, er kriegt auch einen Abschlag auf den Spieler hin. Das, das funktioniert auch, da mach ich mir gar nicht so die Sorgen, aber ja, er braucht ein anderes Standing, als er das bislang gezeigt hat. Da sehe ich aber auch so ein Stück weit auch den Rest der Mannschaft so ein bisschen jetzt in der Pflicht, ihm das halt auch einfach zu vermitteln und zu, gerade auch an die Abwehrspieler zu sagen, pass auf, wir brauchen halt auch jemanden, der hier hinten mal einen Ton angibt ähm, und ihn da halt auch so ein Stück weit fordern, dass er da auch mal so ein bisschen aus seiner bisherigen Art und Weise mal rauskommt. Ja ähm. Das sehe ich genauso und gleichzeitig muss er das natürlich auch selbst herausentwickeln. Die Frage, die ich mir halt darstelle, ist, mit welcher Defensivformation du da spielst, weil sich natürlich mhm. schon das Gerüst ein bisschen verschiebt. Dadurch, dass du halt jemanden Neues da ganz hinten drin hast, kannst du nicht so ganz so viele Experimente vorne machen. Ne? Deswegen ja, das ist richtig. genau die Sache, die sich halt ähm, zu Recht auch, die zu Recht Dennis auch an, angemahnt hat, von wegen Dicker, da macht er ein super Spiel, schießt ein Tor und spielt dann wieder nicht dass du halt nicht zu viele Risiken eingehst und sagst, okay, jetzt nehme ich auch noch raus und stell dafür in die Karre ein. So, ne? Ich glaube, das wird halt erstmal nicht gemacht. Das ist schon fast eine Revolution, muss man sagen, wenn Abraham jetzt erstmal äh, nicht spielt, weil ich meine, der war gegen Bremen auch auf der Bank. Also ich meine, das ist halt auch schon mal was ganz anderes. Das hätte man sich vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ein Abraham mal nicht spielt, wenn er fit ist. Ne? Und da sind wir ja den ersten Schritt mit Touré schon gemacht, der ein super Perspektivspieler ist. Mal gucken, ob wir das halt mit einem Dicker noch hinbekommen. Aber dann halt wahrscheinlich erst, wenn Trapp wieder da ist. Ja, ist Punkt, ja. wird sich jetzt zeigen, aber ja, das könnte so ein bisschen könnte jetzt so ein bisschen natürlich dann darunter leiden. Wobei, Hütter hat jetzt in den vergangenen Spielen relativ oft auch seine Startelf da so ein bisschen äh, gewechselt. Also ich glaube, so ganz wird er die, die Ausprobierphasen da jetzt auch nicht sein lassen. Nö, aber wahrscheinlich nicht. Nö, das ist wahrscheinlich zu. <lacht> ähm, wie soll ich sagen? Hatte einen zu großen Spieltrieb wahrscheinlich. <lacht> ja, oder halt auch einfach wirklich äh, sich so ein bisschen auf den Gegner einstellen lassen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es ähm, gehört oder gelesen hatte, aber in den letzten sieben oder acht Spielen, war jedes Mal die Startelf anders. Also da war kein einziges Mal, dass die halt exakt war. Oder gleich war. Also von daher glaube ich schon, dass er das auch noch weiterhin so ein bisschen durchziehen wird. Vielleicht dann nicht unbedingt in der Abwehr, sondern dann vielleicht eher davor. Aber ähm, ich glaube, da wird es schon noch so den ein oder anderen, die ein oder andere Rotation geben. Ja, ich glaube, wir zählen momentan noch zu den Vereinen mit den meisten eingesetzten Spielern. Hm, ich meine ja. Was ja was ja eigentlich auch zeigt, dass die Verstärkungen, die wir jetzt bekommen haben, echt sinnvoll waren und wir jetzt wirklich mal einen ein Kader haben, der, der nicht nur elf Spieler plus zwei auf der Bank, die du bringen hast kannst, haben, sondern dass, dass tatsächlich eine Masse an Spielern da ist, die die Klasse haben, auch ab und zu mal auf dem Platz zu stehen. Ja. Finde ich gut. Ja, Auf jeden das Fall. ist richtig. Also da war das, wo wir vielleicht am Anfang noch gesagt haben, dass der Kader relativ groß ist. Gerade irgendwie im Mittelfeld zeigt sich ja das durchaus, dass das sinnvoll ist, um da auch mal so ein bisschen durchzurotieren. Du hast quasi für jedes, für jedes Essen dein Besteck da im Kasten und musst nur das Richtige rausholen. Ja, voll. Also gerade Mittelfeld finde ich echt ganz geil. Also das mit Kamada jemanden vorne drin, der, der endlich mal ein bisschen Kreativität mit reinbringt und, und viel von dem umsetzt, was wir uns von, äh, von Gacinovic auch immer erhofft haben. Ja. Ähm, und dann hast du mit So, Core, äh, Rode, Fernandes, äh, hast du halt echt eine Auswahl auch an, an Mittelfeldspielern, die du noch bringen kannst. Also, Toro. Ja, oh, Toro. Ja. Nur nicht in der Euroleague, richtig. Ja. Den nur nicht in der Euroleague, das ist richtig. Na ja, leider halt auch in der Bundesliga eher, eher selten. Ne? Also von dem hatte ich Zumindest mir eigentlich auch nicht mein Kader gewesen. Ne? Von dem hatte ich mir eigentlich echt viel erhofft auch, aber ja. vielleicht sollten wir aufhören, uns von Spielern so viel zu erhoffen. Das scheint dann immer irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. <lacht> <lacht> vielleicht es ja, dann so, Die, die in die man die meisten Hoffnungen irgendwie reinprojiziert. Ja. Ich habe da ganz viele Fälle irgendwie auf meiner Liste jetzt, wo das so durchgehen? Also das einzige Trikot, was ich zum Beispiel im Schrank habe, wo ein Name draufsteht, ist äh, Sonny Kittel. Zack. Aber der kommt ja jetzt leider nicht mehr bei der Eintracht. Mhm. Nee, leider nicht mehr. Aber trotzdem, gute Karriere liegt er hin. <lacht> ja. Du hast kein Trikot, wo drauf draufsteht? Nein. Wie konnte das passieren? Naja, der hat sich äh, zu schnell als, als äh, nicht würdig entpuppt. <lacht> Vielleicht hätte ich mir eins von äh, Grasshoppers Zürich mit äh, Kayo drauf kaufen sollen. Aber da ist er da jetzt auch nicht mehr. Nee, aber da hat er wenigstens mal getroffen. Das ist richtig. In 130 Spielen 51 Tore. Ich habe vorhin extra nachgeguckt. Uha. Uh <lacht> nachdem, nachdem du das da reingeschrieben hast und ja die Forderung war, dass wir heute auch über Kaio reden müssen, habe ich extra, <lacht> habe ich extra nochmal äh, nachgeguckt. Der Benedikt feiert es im Chat auch gerade eben schon. 131 Spiele für Grasshopper Zürich in vier Jahren 51 Tore. Ich habe tatsächlich heute auch geguckt, weil ich überhaupt nicht wusste, wo er jetzt ist, äh, aber… In Tel Aviv. <lacht> ja. Null Spiele, null Heifer Tore seit scheint, ja. Maccabi Haifa scheint oh. da auch nicht so der, der große Kracher für ihn gewesen äh, zu Maccabi sein. Maccabi in einem Jahr, 22 Spiele, ein Tor, bumm. Ja, es ist halt schade, weil es lief ja davor echt richtig gut, ja. ne? Also, ja. ähm, kann es auch nicht nachvollziehen, aber gut, er wird halt jetzt auch nicht jünger, ne? Vielleicht ist jetzt auch einfach… Ist die, ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, dass die kaio kiste sich ja wirklich noch erstaunlich und überraschend positiv entwickelt hat. Ja, das stimmt. Da aber hätte, glaube ich, auch keiner so richtig dran geglaubt, dass da überhaupt mal irgendwas in der Richtung Sind uns aber alle einig, über das Tempo kam er nie. <lacht> nee, das ist richtig. Aber was ihm natürlich auch so ein bisschen dann immer wieder so zum Verhängnis geworden ist, war, dass er halt dann auch irgendwie Pech hatte mit Verletzungen, wo er dann in Zürich auch echt mal die vier Jahre Glück hatte und wenig Verletzungen hatte. Ähm, hat er hat verletzt? Doch, der hatte doch auch immer mal so ein bisschen Verletzungspech. Okay. Und dann kam noch hinzu, dass er irgendwie auch nicht so unbedingt der Trainingsweltmeister ist, also da kam dann irgendwie so das eine zum anderen, ja. Also von ja. daher, ja, auch eine von den Geschichten, wo wir viel erwartet haben und am Ende wenig bei rumkam. Ich sag ja, vielleicht liegt es doch eher an uns. Mhm. Ja, kann sein. Immer nur an uns. Es liegt fast. immer nur an uns, meinst du? <lacht> ja, das ist aber wir haben Schuld. Wir Oh, gut, aber in, wie gesagt, ist jetzt auch 33, ne? Also ich meine... Ja gut, jetzt ist auch langsam dann für so, für so einen Profifußballer, wenn du nicht gerade irgendwie Buffon heißt und gefühlt bis 51 irgendwie durchspielst, dann ist halt auch mit Mitte 30 der Drops halt auch gelutscht. Ja. Das ist ja. halt einfach so. Na gut. Nun gut. Dann würde ich sagen, ähm, biegen wir jetzt mal so ein bisschen in unsere altbewährten Kategorien äh, ab, ähm... Es sei denn, ihr sagt jetzt ganz spontan, ihr wollt jetzt schon über das Leverkusen-Spiel reden, aber das ist ja noch eine gute Woche hin. Ja. Das wären wir jetzt noch exakt ein bisschen hoffen wir mal, dass alle gesund von den Länderspielreisen wiederkommen. Und dann genau, und Hinteregger kann gerne das Tore schießen auch mal wieder bei uns einstellen. Stimmt, sein. Hinteregger in der Nationalmannschaft eine Bude gemacht. Das ja. 2-1, glaube ich, oder das 2-0? Aber jedenfalls zweite Tor für Österreich. 2-1, hat den Sieg einge eingeleitet der dann von Sabitzer war, glaube ich, das 3-1. Genau, ja. genau, also richtig, richtig stabile Angelegenheit tatsächlich, muss ich sagen. Aber Er kann versucht er jetzt auch hat Baut das machen. ja in den letzten Spielen schon. Also du siehst ja schon, Hinteregger ist sehr ja. oft auf dem Weg nach vorne. und hat ja, hat glaubt, ja bei uns auch, oft, auch schon Tore geschossen. Ja, ja, und er hat ja auch gegen Bremen es wieder versucht. Gut, er war dann latent drüber, aber ansonsten, er versucht es ja schon das ein oder andere Mal wieder. Ich glaube... Da merkst du halt schon, dass er in der Jugendstürmer gespielt hat, der will da noch die ein oder andere Bude dieses Jahr machen und das soll er dann auch, bitte auch. Sehr gerne. Ja. Vielleicht im Rückspiel gegen Augsburg oder so. Finde ich gut. Gerne. Gut, dann sprechen wir jetzt nicht über Leverkusen, aber dann sprechen wir über ehemalige Spieler. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich...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 Und da war er wieder dieser wunderbare Jingle, der diese Sektion Wunderbar. einleitet, wo wir darüber sprechen, was denn ehemalige Eintrachtspieler heute so tun oder vielleicht auch nicht tun. Und heute hat der Dennis einen Spieler rausgesucht. Und ich bin mal gespannt, ob wir es erraten, wen er da auf seinem Zettel hat. Dennis, leg los. Wunderbar, gerne. Also, ähm, wir fangen mal ganz einfach an. Es geht um einen Stürmer. Er ist geboren am 4. Juni 1979, heißt, mhm. ist Junge, 40 Jahre alt gerade mhm. und äh, er hat tatsächlich sein eigenes Lied, einen das Song, nein, Amanatitis ist es nicht, dann gehen wir noch eine Spur weiter und zwar ist er in Japan geboren. Takara. Richtig, Marvin Säck. Richtig, Freed from Desire von Lied. Gala, wunderbar. Wie ja. oft wir das gesungen haben eigentlich, ne? war schön, also hat uns echt immer große Freude bereitet. Ne? Ja, wunderbar, also genau, Takahara, unter anderem bekannt als, es war mir tatsächlich, ich habe es auch selten gehört den Ausdruck vorher, ich dachte echt, das soll ein Scherz sein, aber sushi Bombe. Tatsächlich wurde er wohl in der Zeit die ganze Zeit wohl genannt. Etliche Medien haben auch so über ihn berichtet. Also sehr, sehr skurril. Ähm, ja, genau. Wie schon gesagt, eigener Song ist in der Saison tatsächlich 2006 und 2007 zu uns gekommen. Ihr erinnert euch noch, er war vorher ja dann beim Hamburger SV. War da, ja, ja, war okay äh, unterwegs, ist dann wie gesagt äh, im, U, im Mai 2006 äh, von Hamburg zu uns gewechselt, damals noch für schlanke 750.000 Euro und hat einen drei Jahresvertrag unterschrieben. Ähm, in der Zeit, gerade in der Saison 2006, 2007, war er bei uns wirklich super erfolgreich. Da hat er in 30 Ligaspielen elf Tore gemacht, was eigentlich ja nicht so schlecht ist. Äh, dann gab es aber ja so ein bisschen die Problematik, ähm, er hat zwar in der Saison noch mal seinen ersten und, glaube ich, einzigen Hattrick überhaupt in der Bundesliga gemacht, dann kam dazu noch, äh, dass er ja, in der Zeit haben wir ja UEFA Cup gespielt, äh, gegen Fenerbahce noch zwei Tore gemacht hat, den DFB-Pokal noch viermal getroffen hat, also man merkt, es war wirklich nicht nicht der schlechteste Knipser. Leider hat es dann aber irgendwie schnell ja nicht mehr so funktioniert, obwohl er, tatsächlich sein Marktwert, muss man überlegen, zu der Zeit auf 3,5 Millionen Euro schon steigern konnte, ist er dann leider am, äh, zu Beginn der Saison, zwei, also besser gesagt zu Beginn der Saison, eigentlich dann zur Winterpause, ähm, ist er gewechselt in der nächsten Saison, also 2007, 2008, hat er nur acht Ligaspiele und ein Tor gemacht, hat er tatsächlich die Eintracht für 1,5 Millionen Euro in Richtung Urawa Red Diamonds verlassen, also war ein kurzes Intermezzo, eigentlich ja echt ein super Spieler gewesen. Also, mir hat er vom Spielertyp auch richtig gut gefallen, dieses äh, mhm. typische Understatement. Also für mich ein typischer japanischer Stürmer, muss man wirklich sagen. Äh, ja. Auch eigentlich ja äh, sehr, äh, sehr präzise, sehr, ja, war einfach ein netter Kerl und hat mir wirklich immer Spaß gemacht, dass er bei uns da gespielt hat. Wie gesagt, 38 äh, Spiele, zwölf Tore für die Eintracht gemacht. Mh, was ein bisschen, ein bisschen äh, schade war, war, also, er ist ja dann. Es hieß immer, dazu konnte ich jetzt in den Medien nichts finden oder zumindest in der Nachrecherche, dass er aus persönlichen Gründen die Eintracht äh, wieder in Richtung Heimat verlassen hat. Äh, ja, keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall uns doch nochmal 1,5 Millionen eingebracht. Das ist natürlich dann auch gar nicht so schlecht gewesen. Ich dachte damals... Es der ja, Vertrag wäre aufgelöst worden, aber sieht man mal, wie, wie lang es dann doch schon wieder her ist. Auch wenn man denkt, mhm. ach, das ist ja noch gar nicht so lange, ist die Erinnerung doch etwas vernebelt gewesen. Die nächsten Stationen waren dann eher, ja, nicht uninteressant, aber er hat jetzt nicht mehr dann die, die große Mannschaft, außer bei Sumo und Samsung Blue Wings in Südkorea hat er noch mal gespielt gehabt, und ist dann im Endeffekt in Japan geblieben. Jetzt kommt aber eigentlich das, wo ich gedacht habe, huh, okay, was ist denn das? Und zwar, er spielt immer noch und ist Spieler, Trainer und gleichzeitig Manager von Okinawa SV. Da habe ich Ach mal was? ein bisschen genau, okay. genauer geguckt. Und zwar hat er den Verein selbst gegründet 2016. Geil. Mhm. <lacht> und will langfristig unbedingt ins Oberhaus aufsteigen und besitzt sogar bereits eine Fußballschule um da im Endeffekt Talente anzuzüchten etc. Also total verrückt. Der Verein hat 2016 in der untersten Liga des japanischen Ligasystems gestartet und ja, wurde gleich Tabellenerster mit, jetzt kommt der absolute Kracher, mit neun Siegen aus neun Spielen und einer Torbilanz von 123 zu 1. Also, <lacht> die haben quasi die in jeder Minute, die die gespielt haben, fast ein Tor geschossen, oder? Wunderbar, also wirklich, wirklich ziemlich krass, es oh, ähm, ist, ist auf jeden Fall echt heftig. Aktuell spielen sie wohl in der fünften japanischen Spielklasse, äh, das ist ein bisschen seltsam, dieses System, das ist so regional, japanische Regionalliga und da mhm. in der Liga... Kyushu Soccer League, keine Ahnung. Also, wen es interessiert, äh, ist der äh, Okinawa SV. Jetzt kommt aber noch eine Skurrilität. Warum SV? Das mhm. macht ja überhaupt keinen Sinn in Japan. Wollte tatsächlich in ja. Anlehnung an den Hamburger SV ist das. Ach geil. Also aus der Zeit vom Hamburger SV hat er gesagt, ach, da mache ich doch Okinawa SV. Schade, dass er nicht SK Okinawa genommen hat, aber ich sag mal, das wäre wahrscheinlich äh, dafür war, er vielleicht zu kurz bei uns. Aber. <lacht> das hätte mich auch gefreut, tatsächlich. Das hätte mich auch gefreut. ja. Aber gut, kann ich alles haben. Aber geil, ey, siehst du mal. <lacht> also das, das waren so die, die Facts, die ich zumindest jetzt äh, zu Takahara finden konnte. Wie gesagt, das schöne Lied, Marvin, du hast es vorhin schon ange, angestimmt, äh, immer wieder ein Ohrwurm. Und ja, cool. Auf jeden Fall ein cooler Spieler. Mich hat es total überrascht, dass er tatsächlich nur eineinhalb Jahre bei uns war. Äh, mir kam es viel, viel länger vor. Ähm, war natürlich eine super erfolgreiche Saison, gerade 2006, 2007. Und ja, vielen Dank für die schöne Zeit, äh, Naviro Takahara und äh, viel Erfolg mit deinem neuen Club die scheinen da aber immer so diese sau -Menge an Toren zu schießen. Ich habe mir gerade eben mal das hier auf Wikipedia nachgeguckt. In der Saison 2017 waren sie ja dann eine Liga oben drüber. Genau, und weiter. genau zwei, acht Siege, ein Unentschieden, 64 zu vier Tore. <lacht> <lacht> schon de deutlich schlechter. Man ja, ja, schon deutlich schlechter, <lacht> aber trotzdem. Also 64 Tore geschossen, vier kassiert. Ja, pff, alles klar. Kann man mal machen, Ä genau. Aber mega geil. Also, ich bin, äh, ich finde es äh, klasse, gerade mit dem SV finde ich auch lustig. Ja. Und dass er ja immer noch mit 40 Jahren spielt. Ich finde es bei, äh, bei solchen Spielen tatsächlich mega interessant, auch wenn die jetzt nicht so lange da waren. Man nimmt es denen auch nicht übel, dass sie gewechselt sind. Weißt du, was ich meine? Also, also genommen. es gehört dann dazu. Die sind eher ein bisschen ruhig, machen ihr Ding, aber sind irgendwie trotzdem sympathisch. Lief ganz cool. Also, war, ja. war schön. Sehr ja, gut. Spannend. Ich verlinke mal sowohl die Vereins den Vereinseintrag bei Wikipedia als auch den äh, Spielereintrag, dann könnt ihr da nochmal das nachlesen. Ist auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Dennis, für äh, das Raussuchen. Gerne, gerne, gerne. So, und dann gucken wir mal auf äh, die Saison von vor 20 Jahren, was da so geschehen ist. Liebe Zuschauer, Alexander Schur.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 Oktober und wir haben äh, gespielt gegen äh, Stuttgart. Was habt ihr noch an Erinnerungen an dieses Spiel? Alles, ver alles versucht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> tatsächlich Glück, wirklich ja. kaum Erinnerung. Aber äh, nee. wer hat denn da bei Stuttgart so gespielt zu der Zeit eigentlich? Wer bei Stuttgart zu der damaligen Zeit äh, gespielt hat, äh, den einen oder anderen dürfte man davon äh, durchaus noch kennen. <lacht> tatsächlich, Aha. Ja, ja. Da war unter anderem als Linksverteidiger unterwegs, der in diesem Spiel auch eine gelb-rote Karte bekommen hat, ein gewisser J. -Punkt Keller. Aha, ich habe es mir schon gedacht. Ja. Und in der Innenverteidigung ein gewisser Herr Berthold. Eieiei, ei, ei, der Berthold. Ja. Genau, im, ja immer besser. im Tor Wohlfahrt, davor Berthold Todt-Tiam, links Keller, rechts Pinto, davor im, im Mittelfeld, in der Mitte, äh, Soldo, Licht, links mhm. auf der Außenbahn Gerber und dann so ein bisschen undefiniert davor Balakow und Ganea. Und Trainer? Ralf Rangnick. Krass, das habe ich nämlich gerade eben auch gelesen. Da hatte ich null auf dem Schirm, dass der zu der Zeit Trainer von, von Stuttgart war. Ja, ja. ja stimmt. Hatte ich ja auch überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. Habe ich komplett vergessen, tatsächlich. Ich war, ja. Wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, dass der da noch dreht. Also, krass. ein Stück hol, Mann. <lacht> <lacht> Ey, wie, aber nein, also ich wusste, ich habe echt, das stimmt, der war ja in Stuttgart auch. Ach, der war ja auch in Stuttgart, ja. Wow. Auch ich finde es auch krass, also die ganzen hm. Vereine, die drumherum noch gespielt haben, ne? also wer, wer zu der Zeit alles in der Bundesliga gespielt hat, von denen sind halt keine Ahnung. Zehn Vereine überhaupt nicht mehr äh, am, am Horizont. Hm. Also, auch Parallel hat, an, hat er an dem Tag äh, zum Beispiel noch äh, Ulm gegen Hamburg gespielt. Äh, Klassiker. Na. Oder Kaiserslautern gegen Unterhaching. Auch Klassiker, das ist definitiv Klassiker. Das waren so Spiele, die war, hat man sich gerne noch angeguckt. Ja, aber es, aber es war ein Freitagsspiel auf jeden Fall. Ne? Es war ein Freitagsspiel. Okay, und erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Was, haben die, was ist da passiert? Da ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, passiert, mal abgesehen von der gelb-roten Karte. Und es ist dann auch exakt nur ein einziges äh, <lacht> Tor gefallen ja. in, dem, in dem Spiel. Und zwar in der 47. Minute, da hat Balakov dann das Ding ähm, eingeschweißt. Mhm. Was er ja ähm, in der Zeit, wo er gespielt hat, schon das ein oder andere Mal auch getan hat. Und von daher ähm, war das, da ist uns dann auch, glaube ich, danach nicht mehr so wirklich äh, viel eingefallen. Keller okay. übrigens in der 75. Minute mit Gelb-Rot runter wegen wiederholtem Foulspiel. Geil, das wir das aber irgendwie nicht ausnutzen konnten, offenbar, ja. Naja, also wir haben ja in der letzten Woche über das Spiel davor gesprochen gegen die Bayern. Ja. Also da haben wir es ja auch nicht ausnutzen können. <lacht> Boah, ich glaube, das war echt so einer so eine der Knackpunkte tatsächlich, ne? ja. Wo du auch echt gedacht hast, okay, von hier an geht's bergab. Aber was, also, also mit der, ich werde mit der mit der Ragnick-Personalie echt nicht fertig. Das heißt, Ragnick <lacht> war davor bei Ulm, ne? Der müsste davor bei Ulm gewesen sein, ja. Ne, der war davor in Ulm und hat dort sich die ersten Meriten geholt und hat, hat da gezeigt, okay, was er für ein geiler Hecht ist. Und danach ist es dann für ihn äh, nach, nee, ist, doch, doch, das ist so, oder? Doch, genau. Und danach ist es für ihn zu Stuttgart gegangen. Krass, interessant. Ja genau, mit, den, mit Ulm ist er aufgestiegen, dann ist er zu Stuttgart und dann ging es ja weiter. Ist ja auch eigentlich merkwürdig, ne? Wenn du dir überlegst, Rangnick war ja auch zwischenzeitlich mal bei der Eintracht im Gespräch, ne? Ist ja leider nichts geworden. Oh. Ich bin gerade eben auch noch über einen anderen, über eine anderen Person gestolpert. Unter anderem oder bei Stuttgart auf der Bank saß ein gewisser Sean Dundee. Den kennt man doch krasser, wer bei uns im Mittelfeld gespielt hat. Horst Held. Mhm. Ja, genau. Ja. Auch ein geiler Spieler gewesen. Ich fand ihn damals echt sympathisch, muss ich sagen. Also mehr hat er, äh, also ich, so, so gerne ich ihn nicht als Trainer, äh, als, als Manager hier habe, desto mhm. ähm, besser, muss ich sagen, fand ich ihn doch auf dem Platz. Also da hat er mir echt gut gefallen. Einer der Nationalspieler, die er Eintritt hatte. Das ist richtig. Also insofern, ja, hat aber auch nicht geholfen offenbar, ja, hat es auch, auch nicht geschafft gegen äh, Stuttgart äh, irgendwie den Trend zu stoppen, ich meine, wenn du überlegst, viel viel absurder finde ich so Leute wie Kutschera. ja, ich meine, Kutscherra, ja, meine Güte, ey, wie lange ist das her, ey, was macht, was macht äh, Kutschera eigentlich jetzt, das ist auch so, ich kenne bei den Namen noch, oder, ja, ja, ja, du, ich sag mal so, das ist wirklich auch äh, definitiv niemand gewesen, an dem er sich jetzt ewig noch erinnern muss. Äh. Also ein komisches Gesicht gehabt, tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ey, was macht, was macht Alex Kuchera tatsächlich jetzt? Also ich meine, auch so ein Spieler gewesen, ja, naja, ja, kann, man, kann man machen, muss man nicht, ne? Ich suche mal. Gucken, wer von uns schneller ist beim Tier. Schneller ist er. Be beim Bezirksligist FC Ergolding. Ah ja, okay. Er läuft bei dem. Also nach dem. Okay. okay. Na genau, gut. Bezirksliga, ja. Okay, Davor Kreisklasse. Ich Aha. Ey, stimmt. Das war doch diese komische Kiste, ja, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Genau, der war bei der Eintracht und dann ist er nach Jerez gewechselt. Deportivo Jerez, wo, ich, ist, mir genau. hab, wo ich mir auch gedacht habe, wo ich auch gedacht habe, Alter, was ist mit dir eigentlich los? Was sitzt denn du da? Ne? Also, keine Ahnung, willst du deinen braunen Tan ein bisschen, ein bisschen weiter kultivieren? <lacht> ja, ich brauche jetzt unbedingt ein Foto von ihm. <lacht> ja, ja, der hat schon, der ja. hat schon immer, also er war schon ein bisschen, äh, der war schon immer gut so Sonnenstruktur ne? Ja, ja, auf jeden ja, ja. Fall. Ja, der hat einen Sonnenblang-Flavor auf jeden Fall ordentlich mitgemacht. Aber es war schon zu seiner Zeit bei 68. Aber es ist interessant. Naja gut, also er hat äh, zumindest den Trainereinstieg geschafft. Ob ihm ist auch lustig hier, der, der eine Satz. Aufgrund von Personalproblemen sprang Kutschera im April 2011, da war er bei Landshut. Ja, okay. Landshut im Alter von 43 Jahren noch einmal für eine Partie Ach, ein, musste allerdings nach zwei Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. <lacht> er selbst bezeichnete den Kurzauftritt scherzhaft als das kürzeste Comeback aller Zeiten. Ja, Finde ich geil. Das ist doch geil. Das ist so das Typische. Ne? Du bist völlig unfit, gehst hochmotiviert auf den Platz, machst einen Sprint und merkst halt hinten, wie es im Oberschenkel einfach zwickt. So. <lacht> Monat nichts gemacht und völlige Selbstüberschätzung. Je Leute, geht weg, ich geh rein, ich mach das Ding. Ja. Ah, warte, im Oberschenkel tut es mir weh. Kann ich mich widersetzen. So ist es. Also es ist ja. wenigstens ehrlicher Sport, muss man sagen, ja. <lacht> Großartig. Okay. Gott, Gott. Ja, also es ist schon immer wieder interessant, welche Blüten das treibt. Ich meine, er war jetzt auch kein, war jetzt kein schlechter Spieler, ne? aber jetzt niemand, dem man sagt, ah, an dem habe ich mich jetzt irgendwie, hätte ich mich nie satt sehen können. Also so ist es jetzt auch nicht. Ne? Aber es ist, also, ich meine, ja. Es, wie gesagt, dass Falk auch da wieder gespielt hat. Ja, noch ist einer der wenigen Bundesligaspieler gewesen. Bei, beim VfB, ja, wie gesagt, Wohlfahrt, geil. Ja, Wohlfahrt ist auch ein, ist ein geiler Typ, ey. Roland Wohlfahrt, war das? Nee, Franz Wohlfahrt, Franz Wohlfahrt, ja, der Österreicher. Ich glaube, der ist immer noch dick im Fußballbusiness. Also dick, das ist jetzt gar nicht auf seine Körperfülle gemeint, aber die war die jetzt die Frage auch schon gewesen. Ja, ja, die war zwischenzeitlich auch schon mal ein bisschen außergewöhnlich. Ich weiß noch, da war der Franz war dann irgendwann nicht mehr, äh, war nicht mehr Torwart, sondern irgendwann auch mal Torwarttrainer. Also es ist interessant. Also es gibt halt echt so Sportler, die sind topfit, während sie Fußball spielen. Aber sobald sie irgendwie äh, nicht mehr Fußball spielen, neigen sie ähm, dazu, den einen oder anderen Sch Pfandkuchen zu viel zu essen, glaube ich. Aber gut, vielleicht wahrscheinlich zu oft im VIP-Raum von Mattersburg gewesen. Das ist ja für ah. alle ehrlich. <lacht> Geil. XX Hier, XXL-Wohlfahrt glänzt bei Comeback als Tormann. Wow, wie viel ist das denn? Siehst du, also er hat es halt trotzdem noch drauf, ne? Geil. Was macht er denn? Ist doch bestimmt auch Fußballfunktionär mittlerweile. Der war auch mal, glaube, der war sogar mal Jede. in Österreich. Hier. Genau. Ja, ah, okay, alles klar. Ist, ja, Spieldirektor beim, äh, bei Oberwart. Spieldirektor. Oh oh Was macht denn ein Spieldirektor? Ich glaube, ja gut, das ist auf jeden Fall in der Burgenlandliga. Wir sind gar nicht so, fair, so falsch. Dennis, ja, ja, ähm, ist sehr nah in Österreich. Wir hatten ja, der hat auch in Hirn, das ist da unten auch um die Ecke, da hat er, glaube ich, auch mal gespielt. Ah, okay. Ja, ich weiß gar nicht genau, was man als Sport. also Gut, aber ich glaube wahrscheinlich ist, das ist wie so Sportdirektor. Sportdirektor, ja, ja. ja Genau, und war davor aber auch Torwarttrainer, immerhin fast zwei Jahre für die österreichische Nationalmannschaft. Ne? <lacht> <lacht> ja, hat schon viel mitgemacht. Geil, oh, okay. er hatte ein bisschen. Also, ja, also der ist wirklich Torwart, irgendwas zwischen Torwarttrainer und normaler Trainer. Und jetzt zum Sportdirektor. Naja, gut, der war sogar drei Jahre Sportdirektor bei Austria Wien. Krass eigentlich. Okay. Ne? Ja, naja, gut, vielleicht hat er da jetzt genug Geld verdient, dass er jetzt erstmal so ein, äh, wo, ja, was ist das, Verein? Burgenlandliga-Verein trainiert. Oder vielleicht hat der Verein richtig große Ziele. Ja, geil, Franzl Wohlfahrt, ey, super, super, super Kerl. Gut, dann äh, äh, endete der Spieltag so, dass äh, Dortmund. Tabellenführer wurde ja, der HSV Zweiter, Bayern nur, also Bayern München nur Fünfter. Die haben nämlich Spieltag 1-1 gegen Schalke äh, gespielt. Dö, dö, dö, dö. Kovac raus, oh nee, also, der fand Das, ich das jetzt äh, nicht. Damals hm. nicht. Die Eintracht war nach dem Spieltag auf Platz 14 abgerutscht mit äh, sieben man. Spielen und sieben Punkten, zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 9 zu 10. Spiel und, in Folge verloren, oder? Äh, ja. Ich glaube, nur am dritten Spiel. ersten zwei haben wir gewonnen, dann unentschieden und seitdem... Du, du, ja. du, dum. Du, dum. Genau. So, das war der siebte Spieltag, bei dem es übrigens noch zwei Spiele am Freitag gab. Fünf Spiele am Samstag und zwei am Sonntag. Damals war die Welt noch in Ordnung. Und dann Sehr schön, tatsächlich. Sprechen wir in ja, der jetzt nächsten... Freitagabendspiele. Sprechen wir in der nächsten Woche über den achten Spieltag, wo wir auf einen unserer Longtime-Lieblingsgegner äh, treffen, und zwar auf Hansa Rostock. Oha. Endlich mal wieder samstag mittagfußball fußball Geil. Das ist auch wahrscheinlich das einzig Positive. Ob, ob, wir es schaffen, ob wir es schaffen, den Abwärtstrend irgendwie gegen Rostock zu stoppen, ist schwierig. Ja. Schwierig, schwierig. Das, das, ist keine... das und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Ja, zeichnet sich schon ab. Nun gut, damit haben wir auch diesen Part beendet und wollen dann jetzt über ähm, Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen äh, sprechen. Und auch dafür gibt es natürlich einen Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Alex. Und Alex, genau. Zack, raus. Jetzt musst, du <lacht> jetzt musst du weiter singen, genau, ja. <lacht> ja, nee, ich fange mal an, obwohl, ich hatte eigentlich gar keinen Tipp, jetzt ist mir was eingefallen, jetzt versuche ich das schnell zu sagen, bevor ich es vergesse. Und zwar, liebe Leute, wenn ihr auf geilen Journalismus steht, dann checkt mal die Krautreporter. Wir haben öfter schon mal hier drüber gesprochen in den vergangenen Jahren, ist jetzt auch viel Zeit vergangen, die gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile und gerade in der letzten Zeit, bei den ganzen Entwicklungen ist mir immer wieder aufgefallen, dass in intensiver Lange Recherche, insbesondere bei den Krautreportern auch stattfindet mit ausgewogenen Artikeln. Und da das kann ich echt nur jedem empfehlen, mal da mal im Zweifel mal einmal einen Monat reinschnurren, ob es einem wirklich gefällt. Aber ich finde es echt gut und ich äh, ja, ich freue mich, dass es sowas gibt. Und ich schaue öfter gerne mal rein. Insofern, Krautreporter reporter äh, immer noch eine Bank, wenn es um Qualitätsjournalismus geht. Das okay, war meine Empfehlung. Sehr gut. Das äh, hilft mir noch einmal kurz. Das, ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt. Das war doch das, was äh, irgendwie dieser Zusammenschluss der von verschiedenen Journalisten, die da genau. quasi über so ein... Ja, Crowdfunding, daher kam ja so ein Stück weit auch der Name angefangen haben, sich zu finanzieren. Das war doch das Ding, ne? Genau, genau das war das. Ne? Und es gibt, du kannst im einen Probemonat beginnen. Es geht halt auch darum, ein bisschen das Ganze nicht mehr, also nicht so oberflächlich zu. Also ich meine, du kannst übrigens 30 Tage wirklich kostenlos testen, kannst mal gucken, ob es dir gefällt und danach sehen, ob du da dran bleibst oder halt nicht. Ne? Es kann ja immer sein, dass du denkst, okay, will ich lesen und dann kommst du nicht dazu, dann okay. gibt's du wieder andere Über Gründe. welche Medien konsumiere ich das denn, Marvin? Wie, wie ist das denn? Am ist besten, das das mehr äh, ah, nee, du kannst okay. du kannst aber auch PDF downloaden, es gibt glaube ich ein Newsletter, ja. es gibt auch eine eigene App glaube ich, ich glaube es gibt eine eigene App, ansonsten gibt es irgendwelche Sub-Apps, über die du das machen kannst und du hast halt einfach echt Leute, die, ähm, die, die wirklich äh, die Hintergründe so ein Stück weit abgreifen ne? und auch da okay. genauer reingucken, zum Beispiel, ich bin ganz, ganz großer Fan von Christian Gesellmann, der wirklich umsichtige Beiträge schreibt, der ähm, äh, jetzt zum Beispiel gerade, ich habe ich bin jetzt nicht so, ich, ich weiß, viel zu wenig über den Osten Deutschlands tatsächlich. Ne? Und wir haben alle immer so viele Vorurteile und so weiter und so fort. Ne? Keine Ahnung, oder was heißt, wir haben viele Vorurteile, aber wir wissen halt viel zu wenig. Und er kommt aus dem Osten Deutschlands, ähm, er kommt, äh, also sein, sein Gebiet ist meistens so zwischen Jena, Zwickau, Berlin mal unterwegs. So, und da ist es echt interessant, man in eine ganz andere Themenwelt und äh, abzugreifen, um auch ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Wenn ich, weiß, ich bin manchmal Dresden und das finde ich ganz toll und dann finde ich es mega spannend, aber man hat doch nicht die Zeit so tief da einzutauchen auch. Ne? Martin okay. Gommel richtig gut. Rico Grimm schreibt mit die besten Artikel, die, ich, die es echt äh, gibt, muss ich sagen. Also da bin ich äh, ein ganz, ganz großer Fan. Ich kann sie immer empfehlen, der mal Bock hat, ein bisschen Geld zu investieren. Okay. Testphase 30 Tage ist ja sowieso dann schon mal ja. eine schlecht dann kann man Verein. zumindest mal gucken, ob das was für einen ist und danach sich immer noch entscheiden, das passt doch. genau Genau ja Und sehr so eine schön Werbung übrigens, wenn jemand fragt. Es ist nur aus eigenen, aus altruistischen Gründen, weil ich freue, <lacht> dass, es, dass es, in Zeiten einer Dauerempörung auch noch journalistische äh, Stücke gibt, die einfach, einfach, handwerklich gut gemacht sind. Darüber sollte man sich wirklich heutzutage freuen. Ich habe tatsächlich empfehlungstechnisch diese Woche äh, nix. Mhm. Alex hat aber doch noch was. What? What? <lacht> <lacht> Dachte ich, nein. <na, lacht> doch nicht. <lacht> Anti-Empfehlung. <lacht> nee, das, das will ich ja, ich habe ja eben mit eurer Empörung schon gemerkt, dass äh, Joker wohl doch das äh, breite Interesse des äh, Kinovolks anspricht und ich eher äh, eine Nischenmeinung ja habe, dass ich mich nicht gut von dem Film unterhalten gefühlt habe. <lacht> ja, voll, aber vollkommen okay. Ich, ich habe ihn, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Da müssen ich hab wir... Es gibt bestimmt noch Meinungen, die auseinandergehen. Ich bin natürlich in der Joker-Materie sowieso immer relativ interessiert, weil ich ein großer Batman-Fan bin. Und natürlich gehört äh, als ich gehört habe, dass Joaquin Phoenix den Joker spiel hat, habe okay, würdige Besetzung kann ja. ziemlich geil werden. weil Phoenix Also schauspielerische geändert. Leistung, mega. Ja. Also ja. den ja. zu spielen und auch so, wie er ihn gespielt hat, äh, überhaupt keine Diskussion. Von daher echt, echt super. Um, ich liebe alle Batman-Filme. Ah, ja, okay. Ja, mhm. Aber äh, das war mir. Nee, das, okay. Mag sein, dass das eine Kunstausdrucksform ist, die, wie gesagt, keinen Zugang zu mir findet. Muss ich jetzt sofort in die Nachtvorstellung gehen? <lacht> sofort. Vielleicht, vielleicht gehört der aber auch ganz klassisch einfach zu den Filmen, die man zweimal sehen muss, um da wirklich irgendwie reinzukommen. So Dinger gibt es ja auch manchmal. Will not do. <lacht> es, war, es war der letzte Versuch, das irgendwie <lacht> zu retten, aber Gott, dann halt nicht. Nee, aber also ohne spoilern zu wollen, das Ende äh, lässt halt schon sehr stark äh, darauf äh, vermuten, dass es mehrere Teile geben wird. Also ah, glaub, okay. dieses Joker-Thema ist noch nicht durch für mich. Das kommt ja auch immer drauf an. Ich meine, der letzte, der letzte Batman hier mit, äh, oh, fällt mir der Name nicht ein. Ben Affleck oder das? Nee, Weiß der ich? davor. Achso, du meinst den noch mit ähm, Christian Bell. Ach, ja, und danke. The, the, the, the Dark Man Bell. Rises und so. Ja. The Dark Knight, ja. The Dark Knight. Genau. Dark, Dark Man. man. <lacht> da da war ja nicht. am Ende auch noch so dieser Cliffhänger, wo man weiß ja auch nicht. gedacht hätte, es geht ja jetzt irgendwie nahtlos weiter. Also, das ist ja, ist ja auch der Öfteren. Dark Man Rises, weiß nicht, welche Filme du gesehen hast. <lacht> <lacht> Na gut, ja. Ähm, ja. Nee, cool. Ja, das war natürlich auch, war ja ein Teile. Das war ein geiler Dreiteiler. Den vierten Teil habe ich schon gesehen. Mit Dark man Rises. <lacht> der war Der war Der kommt erst. Ach. Nach 22 Uhr und du musst den Jugendschutz-Pin-Code. Das erklärt einiges, okay. Hat so einen Trenchcoat an. Aber nur ein, Tren ein Trenchcoat kommt aus der Dunkelheit, aber dann hat er vielleicht nicht mehr so viel an. Aber egal. Hat eine ganz komische Auswahl hier. Oh. Naja, ich würde ah, äh, euch schön. ermutigen, liebe ähm, geneigten Fußballfreunde und Freundinnen, mir mal zu sagen, wie der neue football Manager ist. Der kommt nämlich raus, äh, logischerweise, alle Dinge, die irgendwann erscheinen. Ich glaube. In ein zwei Monaten oder vielleicht schon vorher, ne? Weil wir haben jetzt Oktober, das kann jetzt schon alles relativ schnell gehen. Nee, Im November kommt er, glaube ich, tatsächlich. Im November, November, ja gut. Aber dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, wenn ihr euch wirklich mal dazu bemüßigt gefühlt seht, mal zu spielen, dann sagt mir mal, wie ihr es findet. Ich bin ja echt, ich war ja ein ganz großer in meiner Jugend, ganz ganz großer Football Manager Fan oh, und habe ja. das, also also halt EA damals. Ja. noch. Jetzt gibt es ja nur noch den Sega und finde ja immer noch, finde die Idee noch immer noch geil. Fakt ist, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit. Hast, also du den, mir, hast du den ja. davor mal gespielt? Ich hatte, glaube ich, den 17er mal gespielt, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe den 18er relativ viel sogar gespielt. Mhm. Das ist halt echt, also dieses Sega-Ding ist ja so aufgebaut, dass du da ja echt Tonnen von Stunden irgendwie ja. investieren kannst, ohne auch nur irgendwie ein einziges Spiel gemacht zu haben. Das ist das Ding. Ne? Also was ich ganz gut <lacht> finde, ist, dass die ja, die haben ja diese Abstufung in ihren, in ihren Produkten, es gibt ja quasi eine Mobile-Variante, die ist ein bisschen entschlackter, was mhm. ähm, das Feature-Set angeht, dadurch kommt man da eigentlich relativ zügig durch die, durch die Spiele und auch durch so eine Saison durch, du kannst halt nicht ganz so viel einstellen. Dann gibt es ja quasi die die, die Touch-Variante, das ist quasi das gleiche, wie du es auf dem PC oder irgendwas halt auch hast. Du kannst es halt nur auf dem iPad spielen, ist halt quasi auch gleiche Oberfläche und dann auch das gleiche Feature-Set. Und dann gibt es halt auch die Version, die du halt so normal auf dem Rechner spielen kannst. Ah, Was okay. ich festgestellt habe, ich habe mir dieser Mobile-Variante angefangen, weil die es irgendwann mal für 4 Euro im Angebot gab. Und da habe ich gedacht, komm, da kannst du nicht viel falsch machen. Mhm. Ähm, was ich dann schade fand, ich habe relativ schnell festgestellt, dass eigentlich dieses Feature-Set, was du in der vollen PC-Version hast, irgendwie schon geiler wäre, weil du halt viel detaillierter in Taktiken und auch in diesem ganzen Mannschaftsgefüge, sind die jetzt irgendwie gerade schlechte Stimmungen oder nicht, da viel mehr machen kannst. Was mich dann aber total geärgert hat, war, dass die Spielstände nicht kompatibel waren und ich dann wieder so ein Stück weit von vorne anfangen musste. Oh, das und ist das ab. ist dann natürlich so richtig. Du hast schon irgendwie ich weiß gar nicht, ich hatte am Ende, ich glaube, 48 Stunden nur in dem Mobile-Ding da an Spielzeit und dann fängst du da nochmal irgendwie an und musst dann noch irgendwie das komplette Ding nochmal von vorne anfangen. Also es war dann schon so ein bisschen ähm, ärgerlich am Ende. Aber es macht halt echt Bock. Also wenn du Bock hast drauf, so viel einstellen zu können und viele Freiheiten zu haben, dann ist es echt ein gutes Spiel, aber macht dich drauf gefasst, dass du da die ersten fünf Stunden drin sitzt und da hast du noch nicht mal das erste Spiel irgendwie gemacht. Okay, <lacht> Also, also musst das Zeit investieren. Okay, also das ist doch jetzt eine deutliche Empfehlung von deiner Seite aus, jetzt von den vorherigen Versionen. Wenn um, im November dann jemand von euch schon mal gespielt hat, sagt uns gerne mal Bescheid, wie ihr es findet und dann. Vielleicht, vielleicht würde ich es mir dann wirklich mal downloaden. Ja. Oh. Ja. Ja. Gibt, glaube ich, dann auch wieder, ist, glaube ich, wieder nur ein deutscher Vertrieb, wahrscheinlich wieder über Steam oder irgendwie sowas wie davor auch. Mit Sicherheit, ne? Ja, ja. Ich meine, irgendwann gelesen zu haben, kommt im November und man kann es jetzt irgendwie vorbestellen. Genau, vorbestellen kann man es, ne? Ja, das ja. Ist genau, aber halt. Okay, aber ist doch cool. Siehst du mal, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen Fußballkontext reinbringen. Erfolgreich. Ja, <lacht> hat, hat funktioniert. Also wer da Empfehlungen hat, vielleicht sogar hier Freund, Freund David, ähm, von 93. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er da auch irgendwie ähm, vorher schon dran kann, weil die ähnlich auch wie bei anderen Fußballspielen quasi dann immer so ähm, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt, so Vereinsverantwortlich äh, verantwortlich oder irgendwas haben, die dann irgendwie gucken, dass dann die Spielerdaten da stimmen und die Werte und, und mhm. Geburtstaten und so weiter. Das heißt, es könnte sein, dass David da irgendwie früher schon mal einen Einblick hat, vielleicht kann er uns da, falls er das hört, schon mal ein bisschen Input geben. Perfekt. So, und jetzt machen wir wieder einen kleinen, wir machen einen Ausflug, und zwar machen wir einen Ausflug nach Las Vegas. Uh. Da darf Dennis Viva was berichten. Wie Las Vegas. Viva Las Vegas, genau. Wie passt das zusammen, Herr Öko-Dennis, dass man da einmal eben für zwei Tage... Nachhaltig, nein, nein, nein, nein, nein, doch nicht für zwei Tage. Trigo. Das ist ja das Schlimme. Die Empfehlung ist, ähm, so. ich fange mal ganz vorne an. Die erste Empfehlung ist, wenn ihr fliegt, ist ein Direktflug was ganz Feines. Der einzige Direktflug von Frankfurt aus geht mit Condor, was ja jetzt lange Zeit ein bisschen schwierig <lacht> und sagen, äh, der geht, glaube ich, ist nicht so direkt. Der Flug <lacht> nein, also es hat tatsächlich geklappt mit Condor zu fliegen. Ähm, dann kommt aber jetzt schon die nächste Empfehlung: Kauft euch ein. Code, damit ihr das Entertainment freischalten könnt. Außer ihr seid natürlich Premium Economy oder äh, Business Class oder First Class oder was auch immer gebucht. Äh, denn in der normalen Economy hat das normale Fernsehprogramm tatsächlich zwei Filme, die kein Mensch kennt und die auch ziemlich nervig sind. Also rechnet schon mal für Hin- und Rückflug noch mal knapp 20 Euro ein. Ähm, ja, was kann ich Kunde zu Las Fragen? Vegas ja, gerne. ist da ist In diesem Entertainment-Ding ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie äh, Wi-Fi oder irgendwas in Begriff, weil normalerweise haben die Überland-Dinger dann auch tatsächlich irgendwie Internet-Connection, wo du irgendwie 5 Euro für 0,1 MB bezahlen darfst oder irgendwie sowas. <lacht> ja, das ist, das ist also, ich sag mal, Lufthansa und so weiter, die sind da schon ein bisschen weiter. Also, Condor tatsächlich bietet nur ähm, reines Entertainment-Paket, heißt, äh, du hast ja vor dir dein, dein ja, ich sag mal, Touchpad und mhm. auf dem sind verschiedene Filme und Serien und sowas verfügbar, wenn du auf dem ja, 11- bis 13-Stunden-Flug, kommt drauf an, ob du Rückenwind hast oder nicht, äh, da entsprechend äh, dich unterhalten lassen willst über diese Box. Entweder lädst du dir was auf dein, dein äh, iPad oder sonst irgendwas. Wenn du das nutzen willst, musst du eben die Gebühr bezahlen und dann kannst du verschiedene Filme gucken. Ganz cool war okay, also. zum Beispiel, hatten sie so diesmal die komplette, wer drauf steht, Star Wars, äh, Saga plus äh, die komplette marvel alle Marvel-Filme und so weiter. Also man konnte sich schon gut unterhalten, ist aber einfach was, was ein bisschen nervt, denn unter anderem haben auf dem Flug auch die Kreditkartenabrechnung nicht funktioniert oder sie haben es behauptet, damit es im dem Insolventverwalter nicht geben müssen, keine Ahnung. Oh, das, <lacht> ich ist, weiß, ja, das ja klar, ich klar will, aber ich ist relevant. Ich, will, Put, ich, will, ich, ich will, ja. will hier nicht so der Stellen, aber es war schon sehr skurril, dass keine Kreditkartenzahlungen möglich waren auf dem Flug. Ähm, also das heißt, nur Bares ist Wahres, steckt euch also ein bisschen Geld ein und wenn er auch zurückfliegt, äh, Dollar können sie auch nicht rausgeben, das heißt da solltet ihr auch noch ein paar Euro einstecken haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir natürlich sehr lange über den Hinflug schon äh, gesprochen. Im Idealfall fliegt er natürlich gar nicht und macht zu Hause eure Viva Las Vegas. Wenn ja. es aber sein muss, dass ihr natürlich da einen ein über, Überflug macht über den Atlantik, dann spendet zumindest für den CO2-Footprint. Ähm, kann man ja machen bei den Airlines. Mit zumindest <lacht> das ist das, kein Öko, das, Dennis, das mit dem grüne, grüne Gewissen äh, beruhigt ist, ob es das frei. bringt genau genau genau also äh, man, man fährt zumindest nicht mit ganz so schlimm äh, äh, ja gewissensbissen da runter ähm, nee, ansonsten ihr könnt auch was hinterher was? eure blume einfach gießen oder ein kleines bäumchen <lacht> pflanzen dann <lacht> ist auch <lacht> alles wieder gut <lacht> ich wollte ja, das eigentlich was gut was hast du eigentlich gemacht dort? Das ist die einzige, also, wirkliche. ja, ja da, kommen, da, kommen, da kommen da kommen, wir, da kommen wir jetzt dazu. Ja, ja, es also ist relativ relativ unspektakulär. Las Vegas ist tatsächlich. Du warst in äh, Las Vegas und es ist unspektakulär. Da äh, nimmt die Story doch schon eine ganz komische Wendung. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich habe Hangover gesehen. Ich weiß, wie es in Las Vegas läuft. <lacht> <lacht> Genau so, nur ganz anders. Nee, äh, es, ist, es ist wirklich, äh, Las Vegas ist nach zwei Tagen, hast du alles gesehen und es ist, also alles gesehen ist natürlich übertrieben, es gibt tolle, eventuell gibt es auch tolle Shows, überhaupt nicht zu empfehlen äh, ist beispielsweise, Leute, die absolute Anti-Empfehlung. Die aktuelle Show von David Copperfield. Ich habe mich so drauf gefreut. Extra, wow, geil, im MGM-Hotel. Ja, ja, das ist äh, <lacht> der Mann, der mal durch die chinesische Mauer gelaufen ist. War so schlecht und alt und leider auch etwas aufgedunsen. Und die Show war oh, wirklich einfach klar. nur albern. Ähm, mhm. Ja, war schade. Also das Geld könnt ihr euch definitiv sparen. Das war wirklich einfach Kindheitserinnerungen zerstört. Äh, ein Idol. Ich fand den oh. wirklich immer, habe ich, hab ich gedacht, hey, der ist ja richtig gut. Das war die schlechteste Zaubershow, die ich je gesehen habe. Also beispielsweise ein Trick, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Licht, jeder kennt das, diesen Trick. In, äh, Licht geht aus, der Magier verschwindet und taucht eine Sekunde später im letzten Eckchen im Raum auf. Und jeder sagt, boah, wie hat er das geschafft? David Copperfield, das Licht geht aus die Sekunden zählen. Du bist so ungefähr bei der zehnten Sekunde angekommen und er taucht auf einmal in der dritten Reihe auf und macht, Tada. Wo du sagst, das hätte ich schneller geschafft. Ne? Ich wäre schneller durch die Reihen gerannt. Also es war super, wow. super armselig. Klingt sehr frustrierend. Ähm, also es war wirklich krass. Also äh, das war definitiv keine Empfehlung, dorthin zu gehen. Ähm, was kann man sonst machen? Also Casinos äh, hast du Ormasta, äh, haben zum Beispiel auch mal... Auch Wie viel mal Geld unten hast du verloren? Eben. Mhm. Äh, alles, äh, was ich eingesetzt habe. Äh, alles? Nein, alles. Es ist wirklich, es ist also der Einzige, der auf. gewinnt, ist die Bank. Nein, nein, nein. Ach, me me meine me Frau und mein Kind suchen noch eine Übernachtung für heute <lacht> Abend. <lacht> genau, genau. genau. Ich, ihr, wund, ich, ihr wundert euch nicht, ich bin hier immer noch in Las Vegas, sitze hier irgendwo im Café und kann hier nur teilnehmen. Ich bin gar nicht nach Deutschland mehr gekommen, weil ich alles verspielt Mir habe. hat euch jemand Headset gegeben. Also, sie weiß, auch also, wundert haben. Also, also, musst ihr auf jeden Fall ein Limit setzen, weil du kannst eigentlich nur, auch wenn es ja immer mal Leute gibt, die was mitnehmen. Ähm, ich habe definitiv nichts gewonnen. Äh, es war, aber es ist trotzdem interessant. Ich habe mal Blackjack am Tisch gespielt und auch Roulette. Äh, bei Roulette wirklich super überraschend. Empfehlung, fahrt hin und spielt Roulette auch wirklich am richtigen Tisch, nicht an irgendwelchen dämlichen Automaten. Denn es ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Ich habe immer gedacht, die Leute setzen auf rot, schwarz, gerade, ungerade oder so irgendwas. Kuchen. Die Leute nehmen ihre Stapelchen und es sind dann vielleicht so 10 Euro in kleinen äh, Chips und dann werden verschiedene Häufchen auf die verschiedenen Nummern gesetzt. Und auf einmal sitzt oh. dieser ganze Tisch voll und jede Nummer ist besetzt. Und natürlich ist dann auch so, dass irgendjemand aus dieser Runde dann auch gewinnt. Denn irgendjemand trifft ja diese Nummer und dann hast du im Endeffekt äh, das 36-fache. Ne? Also... Immer so, das heißt, wenn du 10 Dollar eingesetzt hast, hast du 360 Dollar rausbekommen. Ist natürlich für den, der äh, gerade da drauf gesetzt hat und jeder denkt, boah, da kann ich ja auch gewinnen und dann setzt du nächste und nächste und nächste. Also, das geht sehr, sehr schnell. Das Geld ist sehr, sehr schnell weg. Äh und ähm, es gibt aber natürlich äh, tatsächlich einer, der mit uns mitgefahren ist, hat tatsächlich sogar mal eine Zahl getroffen, hat aber auch, nachdem er gewonnen hat, wieder alles verloren am selben Tisch. Also man sieht, äh, es ist so, wie gewonnen, so zerronnen Nein, es geht da sehr, sehr schnell. Ansonsten, der Strip ist ganz interessant, auch äh, Freeman Street, das ist im Endeffekt das alte Las Vegas, äh, das oh, ist auch okay. ganz interessant. Ähm, wir waren unter anderem auch auf dem, ähm, ah, wie heißt denn das, The äh, Stratosphere, ähm, das ist ist ein Hotel, auf dem, ja, ich sag mal, so zwei, drei äh, Fahrgeschäfte auch auf dem Dach sind, unter anderem Freefall Tower und... Äh, auf dem Dach. Auf dem Dach von dem Hotel ist ein Freefall Tower. Ja, richtig, richtig. Ja. Alter, da ist es wäre auch ich dreimal gestorben. Ist <lacht> das dieses Teil, was auch so leicht überhängend ist, wo du in so, in so hängenden Gondeln sitzt, die auch über die über die Brust Da bin ich tatsächlich gehen? mitgefahren, das ist das andere. Alt, äh, aber oh, ich oh, weiß krass. gar nicht, irgendwas Scream oder so irgendwas heißt. Ja. das. Ähm, ja, also mit dem bin ich tatsächlich gefahren, ist absolut äh, nicht entspannt. Nee, also ist eine Empfehlung, also wenn ihr Leute schocken wollt und es sieht von außen total aus und jeder sagt, boah scheiße, wie kann der das fahren und es ist wirklich, wir haben tatsächlich, wir waren die einzigen zwei, die äh, Tickets gekauft hatten und dadurch durften wir auch in die erste Reihe. Und wir hingen wirklich vorne, er fährt dann immer, das Ding kippt immer mal und du fährst so über den Abgrund drüber und äh, braucht schon ein bisschen Vertrauen in die Technik, aber ansonsten ist das schon ein cooles Erlebnis, du hast einen super Ausblick, das muss man wirklich sagen ähm, und es ist total entspannt, also selbst für Leute, die da eher ängstlich sind und nicht so Fahrgeschäft affin äh, wenn da ihren Spaß dran haben, weil es einfach nur die anderen total schockt und jeder sagt, oh Gott, wie kannst du das fahren und äh, es ist gar nicht so schlimm, wie es von außen aussieht. Also ich ich mir bin da voll eh beim René, bei mir ist Kettenkarussell, ist schon <lacht> über das Limit. Also, ich habe mir gerade okay. eben nur das Foto von dem Ding angeguckt und ich habe die Hose schon gestrichen voll. <lacht> Nein, das ist, also, es ist wirklich, wenn du es fährst, deutlich, deutlich entspannter als da drin. Ich habe auch hat erst gedacht, du kommst Du hängst dich, da irgendwie äh, in 800 ein... Kilometern Höhe und guckst unten auf den Asphalt. Ruhig, René, du sitzt auf dem Sofa, alles gut. Nee, aber äh, da, das macht schon Spaß, aber was man jetzt sagen muss, es ist alles schweineteuer. Also es ist wirklich Las Vegas hat nochmal äh, richtig, richtig alles getoppt, auch äh, mittlerweile gang und gäbe. Ihr kennt das ja auch gerade die Leute, die in Amerika hier von Hörern, die schon mal in Amerika waren, du hast ja im Endeffekt äh, die Preise, die auf der Karte stehen, sind ja dann noch zuzüglich Tax und zuzüglich Tipp, also äh, Trinkgeld. Mhm. Äh, mhm. Und es gibt tatsächlich Geschäfte, an die kommst du an die Kasse vorne dran und dann hast du erstmal die Auswahl, nicht irgendwie ich will keinen Tipp geben und Steuer kannst du eh nicht entscheiden, ob du so bezahlen willst oder nicht, sondern will ich 15, 18 oder 20% geben, ohne dass ich überhaupt gesehen habe, dass ich bedient wurde, sondern einfach Aber nur nicht? beim, okay. ich drehe jetzt das Lokal und kriege jetzt schon mal meine Karte sozusagen vorbelastet und dann wird geguckt, okay, dann wird am Ende die Summe ausgerechnet. Finde ich schon geil, dass du nicht mal sagen kannst, ich will keinen Tipp geben. Aber gut, so ist es halt, dass es äh, Las Vegas, die Leute da, äh, ja, auch ziemlich verrückt. Man muss wirklich sagen, das Klientel, was da teilweise auf der Straße rumgelaufen ist, zeigt schon, dass da teilweise andere Regeln und du auch äh, Marihuana frei auf der Straße auch kaufen und äh, rauchen darfst. Weiß ich gar nicht, ob das auf der Straße rauchen darfst dann direkt, ob das legal, illegal ist. So haben auf jeden Fall viele gemacht äh, und ja, ein Highlight von mir, ein Highlight in Anführungszeichen war, äh, dass jemand an einer Straßenlaterne komplett gestrippt hat, hat sich die Unterhose auf den Kopf gezogen, hat gedacht, sie ist in der Disco und äh, das mittags um 12 Uhr, äh, das ist ein Bild, was ich von Las Vegas nicht mehr so ganz rausbekomme, also das war nicht die einzige verrückte Person, die da rumgelaufen ist, also ist schon, ist schon auf jeden Fall eine interessante Sache, aber nach zwei Tagen hast du, wie gesagt, eigentlich alles gesehen und dein Geld ist weg. Was machst du die letzten drei Tage? Du hängst ein bisschen rum, gehst mal lecker zu Denny's ins Diner essen, aber das kannst du so überall in Amerika, musst du nicht unbedingt nach Las Vegas fahren. Für die Shows, naja. Oh, eine Empfehlung habe ich noch, wenn ihr da seid macht eine coole Tour in den Grand Canyon, lohnt sich auf jeden Fall, eine coole Sache. Äh, sobald du aus diesem Getümmel aus der Innenstadt rauskommst, ist es sowieso ja äh, sehr äh, ja, karge Landschaft nächstes Mal, also mhm. du brauchst zwar ein paar Stündchen, um dann und um dann Wüste äh, halt, ne? Genau, ist halt Wüste, richtig, so ist es. Äh, obwohl du dich äh, obwohl du überrascht bist, du kommst ja äh, Hoover Dam und so weiter dann auch vorbei. Äh, also es ist schon sehr viel Wasser da. Da zeigt man äh, auch hier wieder, oh, ein Umwelttipp auch wenn ich hier der böse Sünder bin, der äh, da ist. Äh, also äh, Wassersparen, äh, gerade wenn ihr in Regionen seid, wo eh Wasser eigentlich rar ist, in den wohl letzten paar Jahren, Jahrzehnten ist der Wasserstand um 60 Prozent dort gefallen. Also man sieht richtig, wenn du beim Hooverdamm schaust, äh, die verschiedenen Sedimente und die verschiedenen Schichten, wo stand mal das Wasser? Das also ist schon krass zu sehen. Das heißt, äh, wenn die letzten 40 Prozent auch noch weg sind, haben sie tatsächlich dort vor Ort auch ein Problem. Wird einem dann erst so bewusst, man denkt erst mal, wow, hier ist ja super viel Wasser dafür, dass wir in der Wüste sind, aber ist natürlich äh, alles mehr Schein als sein. also schon eine krasse Sache. Ähm, nö. Ansonsten, wie gesagt, also Amerika ist ja immer immer mal ganz nett auch äh, da drüben und man muss sich darauf einlassen und Las Vegas ist nochmal was ganz anderes. Also wenn jemand schon mal hier in New York oder sowas war und sagt, ach Amerika, das kenne ich, Pustekuchen, also äh, New York hat nichts mit Las Vegas zu tun äh, oder auch äh, San Francisco oder äh, La, ähm, na, Los Angeles. Las Vegas ist nochmal was eigenes für sich. Äh, es sind viele Hotels aneinandergereiht, die alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Überall unten kannst du ein bisschen Geld verspielen. Und äh, die Shows, vielleicht gibt es auch gute Shows. Ich habe unter anderem noch eine von Cirque du Soleil gesehen, äh, die war auch eher... Naja, ja, äh, okay. sehr, sehr, sehr, sehr sehr, teuer. Äh, Wie teuer sind denn die Shows? Sag mal, aber ich kann mir da ähm, vorstellen. Also bitte. die Show von Cirque du Soleil war 90 Euro und die vom Copperfield 55. Ähm, muss aber natürlich auch dazu sagen, dass Copperfield in einem sehr kleinen Raum, mittlerweile auch nur noch im MGM, und deshalb noch umso trauriger, dass er es nur in Reihe 3 geschafft hat äh, in den okay. 10 Sekunden, als das Licht ausging. Nein, es ähm, ist wirklich, wirklich äh, eigentlich... Es geht, du hast ja, das sind ja Stars, was weiß ich, wer Elton John mal sehen will, glaube ich, kann da mal hinfahren oder so, der, der spielt, glaube ich, regelmäßig. War denn Lady Célire? Gaga? Ist nicht, hat Lady Gaga nicht da irgendwie, ich glaube, ich habe, also, soweit ich das weiß, hat die da doch irgendwas gehabt, oder? Uh, ich hätte gedacht, Lady Gaga hast, hätte also irgendwie. War äh, Aerosmith jetzt nicht direkt da? Du, ja also werbungsmäßig wirst du total Abgründe. überbombt <lacht> mit verschiedenen ähm, ja, Shows, die jetzt gerade aktuell laufen, aber jetzt gerade Aerosmith oder auch Lady Gaga habe ich jetzt als Plakate so nicht wahrgenommen, vielleicht okay. auch, kann ich, also wie gesagt, das geht auch sehr unter, was zum total nervig ist, es. du wirst Tag und Nacht bestrahlt mit Musik auf der Straße, du wirst ständig nur mit lauter Musik oder irgendwelchen casino Werbung. komm hier rein, hier kannst du nicht verlieren, du kriegst Cashback, wenn du die erste Runde verloren hast, geben wir dir das komplette Geld als Cashback, Na, als Gutschein natürlich, den du wieder im, äh, im Casino nur einlösen kannst, äh, äh, bekommst du das wieder zurück und so weiter und so fort und das hast du wirklich 24 Stunden selbst das Hotelzimmer hatte ganz gute Zimmer. Wir haben im, tatsächlich im, im, wie heißt es denn, Caesar's Palace geschlafen, und du denkst, wow, geiles Hotel, riesen Ding. Ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Kann ich eigentlich so auch nicht hundertprozentig empfehlen. Äh, aber selbst das war super laut. Du hast trotzdem noch das von draußen gehört, wie äh, auch vom Casino unten. Es ist einfach sehr, sehr hektisch, die Stadt. Und schläft eben nie. Und man muss sich darauf einlassen, wem es gefällt. Äh, ich denke... Ich werde insbesondere nicht als Familienurlaub da mal hinfahren, das macht keinen Sinn, wenn man mal auf der Durchreise ist und eventuell gerade eh Westküste eine schöne Tour macht, dann kann man sicherlich auch mal einen Abstecher nach Las Vegas machen, schaut, dass er dann unter der Woche irgendwie fahrt, da ist es deutlich günstiger, gerade die Übernachtungen am Wochenende explodieren die Sachen fast, trinkt nicht in der Bar, unten wieder eine Anti-Empfehlung, wenn du ankommst und kommst am Caesars Palace in die erste Bar und denkst, oh, ich habe so einen Bierdurst, ich kaufe mir jetzt hier sofort ein Bier. Das ist der absolute Tourinep. Ich habe die Rechnung, natürlich hat keiner gefragt, was kostet das eigentlich, sondern erstmal schönes Bierchen getrunken. Mhm. Rechnung kommt, Huch, was steht denn da? 24, schon mal normaler Preis. Plus Tax, und er will ja auch noch ein Trinkgeld haben, also ja, machst du so 32 Dollar. 32 Dollar für ein Bier. 30 Euro momentan, glaube ich, müssten so umgerechnet sein. Alter. Ist schon nicht so billig. Also, äh, und es war einfach nur eine sinnlose Bar mit sehr vielen Fernsehern, weil NFL. Etc. Gerade Liefer kam ah, da am Sonntag okay. an, ähm, aber da merkst du natürlich äh, wow. Also das sind Preise. Da ist der Urlaubskasse sehr schnell erschöpft. Es gibt auch günstigere Bereiche. Man kann auch Cocktails teilweise günstig trinken, aber gerade in diesen Hotels oder eher an der Hauptstraße, an dem Strip, äh, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt und so weiter, sind die Sachen super teuer. Also es ist wirklich äh, Lasagne 35 Dollar, keine Probleme. Äh, dann ähm, ja auch ein Cocktail mal für 40 Dollar, überhaupt kein Problem. Also das ist alles äh, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, übertrieben teuer. Aber gut, wie gesagt, mhm. gibt es auch aber gute, günstige Alternativen. Okay, danke für den Einblick. Also ja, ich habe ehrlich gesagt, ich hatte mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt, wirklich das auch zu machen, weil es irgendwann mal die Option gab für, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte bei Urlaubspiraten so mal so eine Trip-Möglichkeit gesehen, hatte auch gedacht, okay, fünf Tage, aber mir war deswegen, das wegen des langen Fluges doch eigentlich zu krass. Ne? Weil also ich, mit dem ähm, Preis definitiv auch immer mit Zwischenstopp äh, nehmen, auch wenn Umweltbilanz natürlich dann noch äh, geiler wird, aber äh. Äh, man muss wirklich sagen, äh, die, die Preise, Direktflug, Frankfurt da äh, mit Konto und so weiter, sind einfach super unattraktiv im Vergleich zu, ich habe da auch schon, schon Preise gesehen, wo du teilweise für 400 Euro dann fliegen konntest oder sowas also ist schon, schon Wahnsinn ähm, wie gesagt, am besten aber liebe Westküste, eine schöne coole Tour machen mit coolen Städten äh, San Diego und was weiß ich, was da alles noch ist äh, und dann ein äh, Abstecher mal nach Las Vegas da, da macht man nichts falsch Okay, danke dir, super, gerne sehr schön, jetzt hast du die ganzen äh, Saubstories stories aus, ausgespart aber gut, <lacht> das kommt dann <leider> demnächst <lacht> richtig, richtig, das machen wir dann mal in der kleinen Gruppe, genau Schade. <lacht> okay. Na gut. Ja, dann haben wir... Kann sich ja keiner leisten, Marvin. Wer will dich denn da besaufen für 40 Euro, der Cocktail? Oder noch mit 30 Euro hin dir. Ich wollte gerade sagen, wenn das Bier schon 30 Euro kostet, dann kostet der Cocktail doch wahrscheinlich irgendwie 50 aufwärts in der Bar wahrscheinlich schon, da habe ich nicht geguckt, aber auf anderen Karten tatsächlich. Ist also der da bestellt ja einen für acht Leute, da ist ja niemand im <lacht> Leben da irgendwie betrunken von. Genau, genau. Ich habe übrigens gerade eben mal geguckt, äh, Aerosmith ist im November da, Kartenpreise ab äh, 100 Dollar. Na, also wenn das jetzt, Doch jetzt okay. Ist, ja. ja. Lady Gaga, auch im November, Dezember, da fängt an bei 300 Dollar. Und da sitzt du irgendwo auf dem Balkon ganz rechts außen und siehst wahrscheinlich nichts. Na ja, gut, man gönnt sich. Ja, man Obwohl die Räumlichkeiten schon so gemacht sind, das ja meistens, die spielen ja in den Hotels dann in verschiedenen Räumen. Das ist Aha. schon relativ professionell und gut gemacht, dass man wirklich sagen muss, gerade auch bei dem Cirque du Soleil, du hast von jeder Position im Raum eigentlich sehr gut gesehen. Ist natürlich jetzt nur eine, eine sehr subjektive Wahrnehmung gewesen aus den Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Auch beim Copperfield, einfach weil es klein war, hast du aus jeder Reihe gut gesehen. Interessant war auch, obwohl die Tricks so schlecht waren, war das äh, tatsächlich Pflicht, dass du dein Handy in eine spezielle Box pack, packst, die auf dem Tisch war, die du wieder verschließen musstest, damit du eben keine Aufnahmen machen kannst. Also <lacht> hm, hm. Hätte er sich auch sparen können. Also diese ich, Tricks macht, glaube ich, niemand ich mehr. Kann dir, ich kann dir sagen, warum? Stell dir mal vor, da hätte irgendein so irgend so unfähiger Mensch mit Blitz fotografiert und der wäre gestolpert, wenn der da ganz <lacht> schnell in die dritte Reihe rennt. Ja, ja genau, genau. Das kannst du auch versicherungstechnisch das mag sein. gar nicht bezahlen. Na, das ist, da hast du völlig recht. Daran habe ich natürlich noch nicht gedacht. Nun gut. Also, wer äh, Empfehlungen für Las Vegas braucht, hat jetzt mehr als genug äh, von uns bekommen. Wer lieber zu Hause bleibt und äh, Fußball schauen möchte, der hat dieses Wochenende so ein bisschen Pech, weil da ist ja keine Bundesliga. Der kann sich jetzt irgendwie Länderspiele angucken. Oder ähm, einen der zahlreich ja. existierenden Fußball-Podcasts hören. Ich sage so in Sachen Länderspielen bin ich ja komplett raus. Ne? Ja, also ich auch. Komplett, Nehmen, ne? komplett raus. Ich ja. auch, ist Alex, gehst du hin? Guckst du irgendwas? Nee. Okay. <lacht> ja, also ich, ich habe mir sowieso mit dieser, also mit der Naz das ist halt nur so Nationalmannschaft, ich tue mir da echt schwer, mich auch, ich kann mich nicht mit Spielern irgendwie identifizieren, die, ach, das, nee. Ja, müßiges Thema, ja. das. Ja, ich, ich, ich schaffe es auch leider nicht mehr so. Ne? Also, ich muss sagen, ich finde die Spieler zum Teil, ich finde Nabi zum Beispiel gar nicht unsympathisch oder so. Da gibt es echt ganz coole Leute, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Marketingzug hat es mir irgendwie so ein bisschen, also die, der Exzess, Marketing-Exzess kann man sagen, gleichzeitig mit dem Verbleib von Löw, hat es mir, glaube ich, auch ein bisschen verdorben, aber gut. Mal gucken. Wolli! Ja. Wolle was? Wolle. Ach so, nee, nee, nix mit Gas. Okay, lass Wolle machen. Also, das sind alle, das ist so lächerlich alles. Ja. Oh. Ah, ja. Ja, und ja. Keiner ja. hat es mehr kapiert. Wunderbar, es war ein Wunderfilm. Es ist, ah. Ich habe, glaube ich, bestimmt seit über einem Jahr kein Länderspiel mehr gesehen und ich habe auch echt null Bedarf, mir da jetzt auch nur irgendwie eine Minute von anzugucken. Ernsthaft nicht. Na gut, dann halt nicht. Nee, <lacht> dann halt nicht. Also, falls es euch da draußen genauso geht wie uns, habt ihr leider an diesem Wochenende ein bisschen Pech. Hört äh, Fußball-Podcasts, schaut Fußball 2000. Ich bin mir sicher, dass es auch noch die ein oder andere Folge gibt vom Ringfuchs, die man sich anhören kann. Von daher Alternativprogramm ausreichend äh, äh, vorhanden. Genau, ich meine, ihr könnt auf jeden Fall mal reingucken. Wir haben jetzt Fußball 2000. Äh, die, es gibt ja die ein oder anderen, die immer ganz gerne E-Sportler ge äh, geworden werden. Ne? Also, du bestimmt. Du hast ja bestimmt, glaube ich, das er ganz gerne mal äh, Profi an der Playstation geworden, denn du warst es fast, ja, aber, ja, ja, ja, richtig, am, aber nicht am, an der Playstation, nein, nein, am sondern PC. Am, am PC ähm, und da haben wir jetzt eine Folge bei der Eintracht gedreht, also äh, bei dem ähm, E-Sports-Zentrum e beziehungsweise im e bereich die ja jetzt auch eingestiegen ist, das war ganz cool und äh, ja, Basti spielt... Er spielt vielleicht nicht ganz so erfolgreich. <lacht> also sagen <lacht> wir mal so, was man so sehen konnte, hatte er wohl einen Controller in der Hand. <lacht> Richtig. Über alles Weitere hüllen wir den Deckmantel des Schweigens. Ja. Marvin geht ihn bereits herbei. Das ist das untrügliche Zeichen, dass es leider jetzt hier Zeit gekommen ist, diese Sendung zu beenden. <lacht> wir sagen Danke an alle, die zugehört haben. Danke, Frau Alex, dass du mal wieder da warst. Oh ja, sehr, gerne. sehr cool. Wir melden uns in der nächsten Woche vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen äh, in Klärung. Und die Frage, ob wir dann über Leverkusen sprechen oder nicht, behaltet da mal die Social Media im Auge. Ansonsten geht es auf jeden Fall nach dem äh, Leverkusen-Spiel wieder in ganz normal geregelten Bahnen hier weiter. Es war Monatswechsel, es gab Spenden von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen möchte ich diese Stelle nochmal nutzen, um nochmal ganz artig Danke zu sagen an all diejenigen, die uns regelmäßig, unregelmäßig, wie auch immer hier unterstützen. Vielen, vielen Dank, ihr helft uns sehr, dieses Programm hier am Laufen zu halten. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, wir wünschen euch eine vielleicht schöne fußballfreie Zeit. Und ansonsten melden wir uns dann in gewohnter Art und Weise in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.